Ich bin aber nicht so gerne mit dem Smartphone, das ist irgendwie total blöd. Also, ähm Dann legen wir nochmal auf, oder was? Nein, ich, ich muss das erst mal gucken, ob das überhaupt hier geht. Wir sind ja jetzt dran. Wo ist denn Andreas? Andreas war eben auch noch da. Äh. Er hat gebimmelt bei mir. Und ich dachte, ich hätte jetzt Andreas angemacht. Ach so. Und jetzt habe ich aber dich angemacht. Ich drücke mich immer falsch auf, aus. In dieser, also, filterraum, äh, ich muss noch mal die richtige Sprache lernen. Oh. Andreas Peschka ist beigetreten. Ja, ja es, äh, es, dieses Beitreten ist ja. Früher war ich da vorsichtiger. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> also, also jetzt trete ich dauernd bei. Ja, das ist irgendwie so fast reflexartig. Wir sind schon am. Ähm, äh... Am Aufzeichnen. Ah, roter Punkt. Genau. Das hieß seit früher auch mal was anderes. Was ich so, denn auf? Ich zeichne auf seit 14.30 Uhr. Hallo. Hallo. Seit 14.30 Uhr. Zeichnest Hä? Hä? du auf? Ja. Das wird im Weitweinformat und. Äh, Jetzt so irgendwie, wie, wie dieses Buch mit richtigem Spaß. Hallo Jutta. Hallo, hallo. Ich sehe dich gar nicht. Bei dir ist alles blau. Ja, ich habe ein Fenster. Ich habe gedacht, ich gönne euch mal einen angenehmeren Anblick als ich. <lacht> Und habe dann mein, mein so besonnen beschienenes äh, Eckfenster. Äh, aber es äh, ja, ist so. Da das nicht so gut, was? Der ganze, ganze, weg, nicht, was? Die ganze Schnee ist weg. Schnee ist weg und auch letztens letzt war noch Schnee dekoriert. Und das sah total irre aus, wie der Schnee hier okay. Ich bin mal eine Sekunde weg, kleiner Moment. Ähm, muss gerade mal, mein Mann ist gerade gekommen, ich ja. Ja, Kunsttalk 15 oder was? <lacht> <lacht> <lacht> oh, jetzt kichert die wieder so. Was? Das ist die Birgit, wie wir sie kennen. Ach so. Auf der Suche nach dem A priori. Genau, aber die kleine Birgit. Ja, sowieso. Das A priori, ich dachte, da muss man nicht nachsuchen. Das so. überfällt einen einfach, nicht mal. Genau, das Inter ist A-posteriori. A posteriori. Genau. Da ist etwas schwieriger, da sucht man ständig Schlüsselbund oder Feuerzeug oder die Packung Kakao, die man im Supermarkt ja doch eingepackt hatte, jedenfalls meinte man und so weiter. genau dann Suchen und dann auch noch Wörter. <lacht> ah, Bücher. Sag mal, ähm, ja, gerne. <lacht> <lacht> Habe ich geschickt bekommen. Mhm. Heute. So, so, so. In diesem Umschlag hast ah, du Weichzeichnen an, Birgit? Äh, ja, sieht so aus. Soll ich das ja. mal wegmachen? Ja, dann sieht man ja gar nicht was von dem Buchtitel und so. Da sah man gar nichts. Man sah nur Ach so, das nette Farbe. Oh. Danke für den Hinweis. Oder besser gesagt bunt. Nur heute nicht auf der technischen Seite. Du bist doof. Wer ist doof? <lacht> Ja jetzt und jetzt Ah, ah Aber jetzt es dauert eine, eine gute Geschichte, Geschichte. Ah von Körte Das Kleine kann man nicht lesen Ein Gespräch über Wahrheit Erfindung und Psychotherapie Ist das wieder ähm, so eine Frauensache so Gender ist, ich, Nee gar Kötze, nicht zwischen das, ein, nee, nee Zwischen einem Literaten und einer Psychotherapeutin beziehungsweise einer Psychoanalytikerin Genau äh, die sich über ihren äh, unterschiedlichen Wahrheitsbegriff austauschen in einem Gespräch. Also es geht oh. immer so hin und her. Ne? <lacht> ja, ja, ich hatte, hab, der war mir noch kein Begriff. Doch, ich hatte mal eine, eine ganz schlechte Buchkritik über ihn, glaube ich. Also, ah, ja. wieso? Ist das von Spanier? Nee, ne? das ja, ist das nicht. Was anderes? nein. Nein, der ist, glaube ich, in, ja. in Südafrika geboren. Oder so. Ach, in der! Leben, der ist, nee, glaube ich, ja, der, in ja, Australien oder irgendwo. Ja doch, dann, dann habe ich das auch von. Ist das? Also das ist auch kein Roman, ne? das ist wirklich ein Gespräch. Transkription praktisch. Ein Dialog. Nee, Und dann aus dem Englischen ja. übersetzt. Und bei der Übersetzung hat man sich auch von dem... Ähm Singular oh. und Plural im Verb dazu im Deutschen entschieden, alles ins Singular zu setzen und dann ins Männliche, obgleich sowohl Mann und Frau gemeint sind, aber man wollte den Text nicht überblähen, habe ich gerade eben gelesen. Das hat die Übersetzerin geschrieben. Ich habe ein Eierlikör-Tage, ein Buch meiner Freundin, die ist äh, 75 und drüber. Und. Äh, <lacht> Ja, die Kaputten habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Also und die lebt noch, oder was? Die lebt, und, aber die kriegt man so Bücher geschenkt. Und dann, dann, ist, dann hat sie herausgestellt, eierlikör dass das ist Buch von ihnen, einem 75-Jährigen, der seinen deprimierenden Alltag im äh, Altenheim, also über 400 Seiten, aufgeschrieben hat. Und da oh, sollte das. sie sich, glaube ich, mit beschäftigen, weil sie auch so alt ist. Das oh, fand das, na, das, das fand war toll. Oh, ich bin das, ein bisschen irritiert. Gesagt, ich gesagt, ich könnte es haben. <lacht> also, hm? Nichts, schon gut, alles klar. Na nee, gut, ich habe in, äh, in, in den Chat von dir, Birgit, ich noch mal so ein kleines Fundstück rein, reingesetzt. Und beim Twittern hatte ich irgendwann mal gut, halt kurz formuliert, <lacht> wie das, äh, also irgendwie so eine Programmatik, das, also, das lief doch schon länger, ich wollte diese... diese Fetzen, die ich überall gestreut habe, mal zusammensuchen, habe ich aber bisher jetzt noch nicht geschafft. Ja gut, okay, also äh also ich habe hier schon mal also mir ist so durch den Kopf gegangen vorhin ähm, Birgit hatte mir erzählt von eurem Gespräch Andreas, ähm, wo es wohl einerseits um das Spazieren ging, gehen ging, also bildlich gesprochen äh, so als Vorstellung für den Talk. Und ähm, Birgit war anders ausgerichtet, mussten mir gerade mal helfen. Wie Kreisverkehr, deine... Kreisverkehr. Kreisverkehr, Kreisverkehr, ja genau, also genau, klar. Noch ja. Und äh, ja genau. Und dann hatten wir ja noch, ähm, dass ich so eingebracht hatte, in dem, in dem Zweiergespräch mit Birgit, ähm, dass ich mir wünschen würde, dass zumindest die, also wenn jemand ein Thema einbringt, äh, dass er dann öfter, das muss nicht immer sein, aber tendenziell überwiegend, er den einfach äh, darstellt, aus welcher Situation. Mhm. Ich glaube, das hast du auch schon mitbekommen, Andreas, glaube mhm. äh, ich, darüber glaub ich... gesprochen. Als ja, erstes ja, ja, fände ja, ich nochmal ja. ganz wichtig, ich... dass wir jetzt einmal feststellen, sozusagen protokollarisch, äh, wir sind also der Meinung, dass, es, äh, dass wir jetzt diesen Kunstdorf weiterführen wollen werden, werden wollen. Das ist mir so. noch nicht, nee, das ist mir noch nicht. Ist, das so das ist die Entscheidung äh, gefallen, weil wir da jetzt schon so anfangen hm. zu reden? Oder soll das jetzt erst am, am Ende des Gespräches rauskommen? noch nicht mal das aus meiner Perspektive. Also, ähm, also ich habe so das Gefühl, ich lasse mir da auch Zeit, ja, wer, es drängt mich niemand. Und äh, möchte einfach jetzt mal so die Sachen aufgreifen, die jetzt bei uns auftauchen und die wirklich mal äh, gründlich be äh, behandeln. So dass, dass ich das Gefühl habe, ja, jetzt hat das irgendwie eine klarere Gestalt bekommen. Und wenn das jetzt, äh, ja, und das geht halt dann so, so mal ohne euch. Da äh, geht mir was durch den Kopf und dann mal wieder mit euch. Aber ähm, also ich habe jetzt nicht irgendwie, möchte mich nicht festlegen, ob ich weitermache. Und ich möchte mich auch gar nicht unter Druck setzen, heute äh, dazu irgendwie jetzt schon zu einem Ergebnis zu kommen. Mhm. Also letztendlich möchte ich äh, spazieren gehen und dann mal durch den Kreisel durch. <lacht> Also wenn ihr natürlich jetzt sagt, ihr macht das anders, ja, dann muss ich halt gucken, dann, dann würde ich halt später eventuell einsteigen oder was weiß ich. Ja, also ihr, ihr müsst euch da nicht angleichen. Ja, okay, aber das äh, wollte ich äh, nochmal am Anfang klären, so, weil es ist ja etwas andere Perspektive, ob man jetzt so reflektiert, guckt, Ideen sammelt, ja. äh, mögliche Konzepte, Bedürfnisse und so weiter anmeldet und äh, Oder ob man sagt, also im Grunde, äh, übernächste Woche sind ja schon wieder auf Sendung oder so. Und das äh, fände ich ein bisschen auch ein bisschen äh, zu schnell starterig, weil das äh, einfach dann darauf reagiert, dass sich da letzten Dienstag dann auch einige schon wieder zusammengefunden haben, was ich ja eigentlich ganz schön finde. Aber das äh, würde bei mir auch, äh, ja, mir würde es auch so gehen, dass ich erstmal noch mal gucke, was, was, will, was will ich, was, was, äh, was kann entstehen. Und äh, für mich ist auch wichtig, dass das eine experimentelle Form bleibt und dass es äh, gleichzeitig trotzdem äh, attraktiv bleibt und sowas. Ne? Genau. Ah ja, genau. Also eben, ähm, da, wir hatten ja auch noch, ähm, Birgit und ich, also dieses Stichwort Struktur, ähm, wo sie dann so gesagt haben, nee, oh uh, Gestruktur, bei ist äh, konservatives äh, Format ne? Äh, und dann haben wir das so ein bisschen auseinandergenommen. Und ich glaube, sie kann jetzt zumindest entspannter darüber noch mal reden. Also das wäre schon so ein Thema von mir aus ein, ein Bedürfnis. Und ich würde auch von Andreas gerne noch mal hören, was äh, du eben unter diesem Spazierengehen verstehst, was da so der Kern ist. Von, von dieser Vorstellung. Das ist halt jetzt bildlich, das ist schön, ähm, aber vielleicht einfach noch mal so ein bisschen deutlicher machen, was, was das eigentlich bedeutet. Und das muss ich übrigens ja gar nicht mit einer Struktur widersprechen, ne? aber das setze sich mhm. jetzt mal in, Klam in Klammern mhm. Ich weiß auch noch gar nicht welche, also mhm. am Suchen. ja. Oh Gott, ich versuche da gerade hin, wieder zurückzufinden. Ich glaube, da, das hatte ich, als wir über den Kreisverkehr gesprochen, hatte ich das, glaube ich, irgendwie war mir das äh, in den Kopf gekommen. Ne, was war das denn nochmal? Mhm. Also, allgemein Spaziergehen fällt mir natürlich viel, viel ein, also das Promenieren und das. Äh, mhm. Ja, Ach so. und 206, nein, nur 366, ich weiß gar nicht, welche, welche Nummer, die Nummer habe ich nicht behalten, aber das, äh, nicht das aktuelle, sondern das vorletzte Kunstforum ähm, hatte auch Maßgabe Spaziergang und hat das dann nochmal mhm. aufgerollt an ähm, ähm, Robert Walser mit seinem Spaziergang und äh, der ja meint, dass man die wahre Kunst ähm, beim Spazieren gehen, also beim, beim Sich Bewegen entstehen kann. Und der, der hat den Spaziergang als irgendwie ästhetisches Moment festgehalten. Soweit. Ich dachte, das wäre so rumgegangen, dass Andreas erst von seinem, von, seine, von seinem Spaziergang erzählt hat und du dann zu dem Kreisel kamst. War das nicht so? Wie das so ist <lacht>, äh, in Aber nicht <lacht> so fest, also, so. ging auf jeden Fall äh, eine, eine Fantasie darüber, das bezog sich auch auf das jetzt Geschreiben im Augenblick mit äh, Birgit, äh, dass äh, ich weiß nicht mehr welcher, Valerie, glaube ich, Paul Valerie, äh, irgendwie äh, ein französischer, ging es der irgendwie so. Dass, indem man in dem Moment, wo man äh, sich bewegt, reist, auf den Horizont zugeht und so weiter, dass dann die Wirklichkeit entsteht. Das heißt, die Landschaft wird, wird äh, äh, die, die liegt nicht vor. Ne? So. Das finde ich ist ja auch, auch bei meinen kosmologischen Vorstellungen ein, ein Topos, nicht? dass also das, äh, dass die, die, die Landschaft, die man hat, eben nicht. Äh, nicht existiert, bevor man eben äh, sie betritt. Nicht so, dass der Fluss sich an, seinem, äh, an seiner Spitze, da wo, da wo er fließt, sozusagen in, in jedem Moment selber erfindet, irgendwie sowas. Und äh, das, das, das war, hatte ich gesagt, also um so einen Begriff davon, oder so eine Vorstellung davon zu beginnen, <lacht> was dieses äh, reden eigentlich und äh, dieses äh, Sprechen und dieses und dieses Themen Themen aneinander rein und und so weiter was das eigentlich äh, macht nicht so und wa was wir was wieso das für mich eine Plastik ist und all diese ganzen Geschichten mhm. die da damit drin. also und, dass, und, dass äh, unsere <lacht> dass unser Austausch dann eben eine Kreation ist die entsteht sozusagen so, so, ja nicht? genau ja? das und zwar äh, nicht Sozusagen eine Plastik, sondern sozusagen ein dynamisches äh, Ding, nicht was, also mhm. wie die Wolken, wie, wie, wie, ja, wie Landschaften in der Geschichte, also ständigen Veränderungen unterliegen und äh, wo man aber trotzdem sozusagen was manifest kriegt. Also zum Beispiel entstehen auf einmal mittendrin äh, Sehenswürdigkeiten, wo man dann hingeht, ne? So, das hat auch was wie dieses äh, Second Life, ne, wo auch äh, in einer kreiert in einer, innerhalb dieser Matrix äh, Sehenswürdigkeiten, wo dann auf einmal äh, Leute hinkommen nicht? und äh, dann werden sie wieder abgeräumt, dann ver, äh, verleppern sich die Leute wieder. Irgendwie sowas Also das ähm, jetzt nur sozusagen als, Form, als, als formale, das ist noch nicht Struktur oder sowas, nicht, sondern es ist einfach nur so Metaphern, über die ich da... Mhm. Ich mir, mir klar zu werden. Wenn, wenn wir mal den, den Bezug jetzt zu den vergangenen Kunsttalks ziehen, hast du da das Gefühl, dieses Moment, was du jetzt beschrieben hast, ist dort vorgekommen? Vielleicht hast du ein Beispiel, was dir gerade einfällt, wo es besonders deutlich war. Oder anders gesagt, ist es dir zu kurz gekommen und du möchtest irgendwas einführen oder machen? dass das in Zukunft öfter vorkommt? Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das regelmäßig äh, da war, sobald äh, ich das Gefühl hatte, dass also die, die, die äh, Gruppe in den Fluss in den Fluss kam, sozusagen. Nicht? Also das, mhm. Aber eigentlich auch eigentlich immer, weil es eben so, äh, die, dieses, also dieses Gefühl als erstes, was da entsteht, ist schon was und äh, mh, unterliegt jetzt mh, sozusagen der momentanen Gestaltung. So ne? wird also in dem Moment gemacht. Und da ist mir für mich eher so, so ein Punkt, aber das hatte ich ja auch gesagt, dass also bestimmte Stellen äh, also vorbeihuschen, ne? wo man dann eigentlich noch mal zurück möchte und die noch mal aufnehmen oder äh, sich länger auf, aufhalten. Egal wie, also man kann das ja dann analytisch machen, reflexiv, man kann da aber auch einfach nur so rumkreisen, äh, mit, mit weiteren Ideen ansammeln oder so, aber dass, das so, dass solche Momente äh, mh, so, so, so, mh, dass das so Picknicks geben kann oder ja vielleicht also tatsächlich Kreis, Kreisverkehre, wo man eben wie, wie die Katze um den heißen Brei, das Auto um den den Puck in der Mitte und so weiter nicht, also äh, sich, sich äh, nochmal aufhalten. Ich habe das mit meinen Brüdern öfter gemacht, dass das im, im Auto hatte ich drin, dann habe ich eben bei Kreisverkehren einfach nicht aufgehört, im Kreis zu fahren. Das hat vielleicht schon jeder gemacht, aber es ist äh, total witzig, was das für eine Wirkung auf die Leute im Auto hat und äh, sowas. Und dann habe ich jetzt äh, gerade, also in Vorbereitung, habe ich dieses Buch mit dem Unendlichen Spaß in die Hand genommen. Da war dann die Rede von einer äh, Frau Psychosis, die da sendet, die immer so äh, Nachts-, Nachtsendungen macht. Und wie das beschrieben war, das war dann auch total witzig, weil das also eben auch eben so, so, so, ein, so ein Moment war nicht, aber das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Genau. Also das, aber gleichzeitig habe ich so das Bedürfnis, das Ganze als als, als so ein Format zu, zu äh, begreifen, was man dann auch auch nach außen äh, vertritt. So, ne, das gibt es dann auch dazu. Also so, äh, das soll jetzt also es gibt ja diese Laber Podcasts, ne, wo also der Gedankenfluss, der im Fluss des Gespräches immer weiter treibt und irgendwann hat man das Ganze die Nacht gelabert, dann heißt das Nachtlabern. Ne? Mhm. So finde ich auch äh, sehr attraktiv. Aber da, da will ich mehr und äh, da will ich mehr Nägel einschlagen, sozusagen. So. Das, mhm. äh, aber äh, dann brauchst du einen Hammer. Ein Hammer. <lacht> der Hammer Gottes irgendwie mhm. <lacht> Oder, oder, wie ist das, Zeus, genau. Wotan. Wenn, wenn Hammer hast, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus, ne? Genau, deswegen <lacht> Hände weg vom Hammer. <lacht> das ist auch eine Logik. Wobei ich habe heute Schrauben vermieden. Watzlawick. Watzlawick, glaube ich, ist es auch. Ja. Mhm. Mhm. Unter anderem. Ja. Mhm. Wobei ich dann immer Aufklärungsbedarf habe, weil ich... Äh, immer weniger, äh, merke ich, ich rekurriere immer weniger auf Theoretiker, so dass ich da also mich auch immer hilfloser fühle. Ähm, das äh, weiß ich auch nicht, wieso, wie das kommt. Also in letzter Zeit äh, wird es mir immer schwerer ähm, oder ich wär, vielleicht wäre ich auch einfach fauler, dass ich das nicht nachlesen will. Also ich, äh, hab, hab, äh, ich zehre von dem Fundus, den ich mir mal angeeignet habe und in mir habe ich so das Gefühl, jetzt ist es auch gut. Einerseits stimmt es ja nicht, weil ich im auch mit, mit großer Begier eben auch Bücher über Virologie lese und sowas. Ne? Also, wollte ich wollte gerade sagen, ihr seid ja alle drei, seid ihr nah am Lesen wie die Doofen oder nicht? Nee, nee. Also ich habe gar nicht so wahnsinnig viel Zeit. Das ist ja. eben jetzt mit dem, dass ich irgendwie Internet rezipiere, auch wie ein Dover, ist eigentlich so ganz, ganz. 1500 auch, Seiten pro. Ja genau, das kann man gut angehen. Ich habe hab meiner Tochter, ich, dieses Buch, äh, der Traum von der Wildnis, nicht Landschaft als Imagination, das ist so dick und das sind alles sozusagen so, ist alles dichtes, glattes Papier, eng bedruckt und mit Fotos. Ne? Das habe ich meiner Tochter meine, ja, buff. Das äh, kann man sagen, Papa liest ganz schwere Bücher. <lacht> Cool. Schwere Bücher, ja, <lacht> ja genau. Gut, aber wir wollen ja kein ähm, Format machen, das zu einem Kunstbuch führt. Nein. Genau, gut. Aber, äh, und, also das ist, eigentlich ist es witzigerweise schon geklärt, dadurch, dass wir gar nicht ein Produkt, äh, etwas machen, was dann wohin führt, sondern das Produkt, also wir machen das Produkt sowieso. Ne? Und jetzt ja. ist die Frage, welche Form geben wir ihm von Mal zu Mal oder insgesamt und sowas. Ne? Also, ich höre so ein bisschen, also irgendwas fehlt dir schon doch, also beziehungsweise du würdest das gerne noch ans Licht fördern. Ähm, aber was das so ganz genau ist, kann ich noch nicht erkennen. Da ist irgendwas noch verdeckt. Kann, kann man das so sagen? Ja, ich bin am gucken, wie... wie ich verschiedenste Impulse äh, dann zu einer äh, zu etwas zusammenbringen kann. Wo, und ich habe gleichzeitig den Zweifel, dass ähm, ich das so, so in dieser Form planen kann, wie man das so auch so Planungsboards macht. Nicht? Also der mhm. folgendes Interesse, das muss mit rein, das muss mit rein, das muss mit rein, weil damit würde ich im Grunde auf was hinauslaufen, was all diese klugen Köpfe sich da in ihren Redaktionsbüros weltweit äh, sowieso schon ausdenken. Und ähm, so, keine Ahnung, ich habe auch so ein Gefühl, äh, auf Ängstlichkeiten zu verzichten. Ich ärgere mich noch äh, über äh, die, die Fenster von Birgit, dass ich da, also ich hatte einen Moment, hatte ich also ein fürchterliches äh, Ausschluss und Einsamkeitserlebnis gegenüber einem dieser äh, Fenstern, einmal habe ich dir ja auch dann gesagt, äh, Birgit, nicht, ich weiß, das vorletzte Mal oder so, war das dann irgendwann mal zu plötzlich zu viel, aber das äh, wäre eigentlich spannend, das als Form, Formwirkung oder so zu sehen, nicht, dass man dann äh, über so etwas redet, nicht? oder nicht redet, sondern dass, dann, dass, das, dass man das untersucht ne? so. und sagt, äh, ja, wo was ist das? Worauf, wohin führt das? Okay. das also mein Name, mein Name ist Michael und ich bin Alkoholiker. <lacht> genau. Verstehe ich er, er, er versetzt uns gerade in die äh, anonymen Alkoholiker-Gruppe. Äh, und nee, und, äh, in die Therapiegruppe. In die Therapiegruppe. gerade so an wie so ein Therapiegespräch. So, so, ein, so ein Gruppending wo die äh, Leute so sitzen und ja, was denkst du dir, was hast du dir denn dabei gedacht, Andreas? Und du hast so, ja, so in diesem weinerlichen Tod schon ein bisschen so. <lacht> äh, ja. ja. Aber ich es liegt schon, wahrnehmen. Wir so. jetzt Sachbezug habe ich schon äh, äh, aufgenommen, eigentlich, äh, den setze ich schon voraus, also da ah. äh, ist jetzt nicht so, dass ich äh, da äh, vor äh, zurückweichen will, aber inklusive dieses Sachbezugs äh, rede ich eigentlich ja, ich auch. Bin, Sachbezug muss man überlegen, was formal passiert. Hm? Ja, ich, äh, also ich bin irgendwie noch ein bisschen fassungslos, weil ich gedacht habe, wir würden jetzt über die 1 bis 14 Kunsttalks sprechen, also über das Vergangene, das nochmal irgendwie wie zusammenfassen und dann überlegen, wie, was war gut, was war nicht so gut, was könnten wir irgendwie, also Naomi sagte, das gestalten oder was können wir verändern oder wie könnten wir es verändern, wie könnten wir das Format, was ja auch Andreas gesagt hat, wie können wir das Format irgendwie vielleicht mehr heraus, klarer herausstellen oder damit arbeiten und ähm, es ist dann irgendwie, wir fangen dann an mit irgendwie einer Landschaft, wobei ich gar nicht war, was das für eine Landschaft ist, also ist das jetzt am Meer, an einer in, in den Bergen, in Tokio, in äh, Toronto, wer weiß wo, also welche Landschaft hat jeder einzelne vor Augen und dann kommt mir das echt so vor, das habe ich heute erst entdeckt, bei Google kann man so Hintergründe wählen und die erste Kategorie ist Landschaft und die zweite Kategorie, weiß ich nicht, die dritte ist dann geometrische Formen, die vierte ist auch Kunst, die haben wir uns angeschaut, also äh, der Michael kann das bestätigen, da haben wir dann die Kunsthintergründe angeguckt, das waren wilde farbige, ich sage das ohne jetzt despektierlich ja, ja. sein zu wollen, es waren wilde farbige Klecksereien, da sind die äh, Purings, haben dann noch eine höhere Qualität als diese... Fabi gesagt haben, weil ich das so gesehen habe, also das ist ja, der bietet ja diese Kategorien an, also Google bietet diese Kategorien an und ich fand das spannend, dass die erste Kategorie Landschaft ist und dann, ich glaube, die vierte oder fünfte war dann schon ähm, Kunst und die letzte ist dann irgendwie unter Wasserwelt. Dazwischen gibt es auch noch Kategorien mit geometrischen Figuren, abstrakten Figuren und so weiter. Ähm, das, äh, darauf wollte ich aber gar nicht eingehen ich wollte so sagen, ähm, Bewegen wir uns jetzt in diesem Kanon von Google, also die fangen auch mit der Landschaft an und haben dann irgendwie an fünfter Stelle äh, Kunst und an letzter Stelle Unterwasserwelt oder ähm, ja, nähern wir uns letztes Mal oder vorletztes Mal hat äh, Naomi gesagt, ja, vom Subjekt, also das heißt von unserer, äh, damit meine ich von unserer persönlichen, also personenbezogenen Perspektive oder wie nähern wir uns jetzt diesem an und wie, was machen wir mit dem 1 bis 14 Kunsttalks, die es schon gegeben hat. Ich bin heute Nachmittag irgendwie flink auf die Idee gekommen und habe gedacht, hey, gibt es nicht so ein Programm, mit dem man so Videoinhalte analysieren kann, so klack, klack, klack. Und habe auch ein bisschen geguckt, aber das ist ja wirklich, im Marketing wird das anscheinend wirklich verwendet. Da werden Videos geclustert, also durchgescannt und geclustert und wie analysiert man wohl. Äh, aber ich, ich bin da, es wäre für mich ein ganz neues äh, Gebiet, also Videografik, das also, habe ich jetzt nur so aufgegriffen. Ähm, würde das Sinn machen? Was würde das überhaupt bringen, wenn wir diese 1 bis 14 Kunsttalks und die Cuts und so alles da durchsausen lassen würden? Was würde das denn am Ende bringen an Ergebnissen? Ich kenne mich mit solchen Programmen nicht aus. Nix. Nix? Wieso Nichts? Hm? Wieso nichts? Weil die Substanz nicht da ist. Ja. Für diese Programme ist da die Substanz nicht da. Das ist so wie das, was du da von Google gesehen hast, nur auf der analytischen Seite. Ach so. Okay. Also die, wer weiß, was da äh, die, deren Algorithmen da, wie, wie die äh, gemacht worden die sind. Für, Unterscheidungsmerkmale. Es ja. also geht nach Attributen, sonst was. Und dann wird dann halt irgendwann Frau mit Brille, Frau mit Brille, Mann mit Brille. <lacht> genau. Noch ein Mann mit Brille. Mann mit dann, Brille und ja. Zahnbürste. Dann alter Mann, auch alter Mann, alte Frau, alte Frau, <lacht> was weiß ich was, welche Kategorien. Dann Bewegung, gibt es Streit, dann ähm, gibt es Dissens, kann man irgendwie an den Stimmen, ne? dann könnte man Stimmanalyse machen, klingt jetzt jemand so mehr so weinerlich oder klingt jemand aggressiv oder was weiß ich, das kannst du alles unterscheiden, aber... Ansonsten, was soll, was soll das unterscheiden können? Das also es geht vor allem um Wiederfindbarkeit Es äh, ganz krasse Schroffe, so, so wie du, wenn du mit einem Autisten arbeitest. Nein, nein, aber man kann doch, man also. kann doch, aber man kann, ein doch Mensch. Ja, aber man kann doch, man könnte doch, man könnte, doch, man könnte das doch auch. Ähm, Noch nicht. Und, und, oh, Auswerten, wie ja. oft welche Begriffe verwendet worden sind. Ja, das ist einfach der Semantisch. Das gab es schon äh, auch eine starke Bewegung in ähm, so 2008, 2009, wo es mit dem Semantischen Web war. Das ist dann aber auch wieder irgendwie mit den ähm, Erwartungen ein bisschen enttäuschte Erwartungen. Ne? Weil heil, halt ich habe da mit dem Mark Lamberts und dem Christoph Kappes einen interessanten Talk aufgenommen, den habe ich auch initiiert und da ging es um Kybernetik und Rechtssystem. Also diese Bemühungen mit ähm, computergestützten Analyse-Tools, ähm, rechtliche Problemstellungen ähm, zumindest unterstützen zu bearbeiten und so. Da bist du da bei der Komplexität der Sprache und was weiß ich was. Also ich habe einen Marker, woran ich sehe, wie weit die KI ist, und das ist, wenn du Google-Übersetzer benutzt. Mhm. Daran kannst du sehen, wie weit die wirklich in der Gebrauchswelt auch. Also wenn das wirklich da ist, dann wirst du das auch sehen an dem Google-Übersetzer. Dann wird er nicht mehr diesen Spot produzieren, den er jetzt noch produziert. Okay, also ist, das, ist dieser Weg ähm, indiskutabel? Da, da, da können ja. wir nicht... Ja. Da müssen wir also aus uns heraus schöpfen und mit den Quellen... Da sind wir lange tot, bis wir das <lacht> benutzen können. Okay. Und dann kann ich noch mal kurz sagen, weswegen ich äh, eben so mit den Metaphern gearbeitet habe. Äh, das äh, war jetzt keineswegs in Richtung äh, Selbsthilfegruppe, sondern ich finde das äh, ganz, für mich das meistens ein kreativer äh, äh, Anfang, nicht? wenn man also äh, bestimmten... Äh, Metaphern anfängt zu strukturieren, aber das äh, muss ja nicht sein. Und ich war auch nicht auf Rückblick gepolt, sondern äh, eben auf Vorblick. Das war ja. so: mhm. Was sollte es, was soll denn kommen? Und äh, ja, aber wir können aber das die auch irgendwie schon gefasst haben ja, genau. sagen, wie es weitergehen soll. Musst ja auch schon wissen, wie, wo bist du jetzt und wie bist du dahin gekommen, ne? mhm. Um dann zum Beispiel irgendwas zu vermeiden oder irgendwas weit auszubauen, musst du ja schon das Vergangene dann auch analytisch irgendwie erfasst haben. Und halt nicht nur in deinem Kopf, sondern dann intersubjektiv. Ne? Das ist ja das Problem. Ich meine, jeder kann sich ja seine Gedanken machen. Jutta hat gesagt, natürlich macht sie seine Gedanken. Und das ist ja auch schön zu hören von der Jutta. <lacht> ich tue es mal so, ja, provokant. Es ist ja schön, von der Jutta zu hören, nicht, dass sie ja. sich auch... Dass sie sich auch Gedanken macht, ohne dass sie in einem Kunsttalk ist. Und dass sie sich auch mal, dass sie sich da nicht <lacht> gebunden fühlt. Gong, alle wachen so auf. Machen. Genau. Oh. Also, dass Ach, scheiße, so, also, ohne wie der Pavlov, Pavlovsche Reflex so einen Gong braucht, um sich Gedanken zu machen, sondern dass sie einfach frei ist. Und sie würde sich sogar frei fühlen, obwohl es einen festen Termin gibt bei Kunsttalk oder gab, zum Beispiel auch einfach nicht zu erscheinen. Ist mhm. ja auch kein Drama. Ne? Das ist ja dann genauso, kann die Birgit sagen, sie bleibt jetzt, sie muss jetzt kochen. Sie hat jetzt groß Kochprojekt am Dienstagabend. Tut mir leid, Leute. Ne? Macht ihr mal da euren Kunsttalk. Ich meine, wer sollte... hinterher an, ist immer hübsch. Wer sollte da einen Anspruch stellen? Nix, Birgit, du bist jetzt hier, du musst jetzt kommen. Also, ähm, mh, wie soll ich sagen? Hm. Ich merke, ich, ich bin also meinem Hauptinteresse, das passt jetzt gar nicht zu dem, was du gesagt hast. Es hat mir jetzt Gelegenheit gegeben, ja, sehr, zu ja, denken, genau. unabhängig. Ja, ja. Abweichend. <lacht> ja. Also so, für mich war und ist immer noch, aber war besonders am Anfang so ganz stark äh, eine Motivation für den Kunsttalk für mich irgendwie klarer zu kriegen, äh, was ist dieser offizielle Kunstbegriff, was ist da in der, in der Geschichte gelaufen, wie äh, stehe ich dazu. Ähm genau das Gegenteil hast du am Anfang gesagt. Genau das hast du im ersten oder zweiten Kunsttalk genau das Gegenteil am Anfang gesagt, äh, wo es ja. darum ging, um die Frage, was das sein soll, was ihr da vorhabt. Du gesagt, nee, du willst nicht, dass da so kategorial irgendwie Schubladen, was ist das und ja, so, das so analytisch. Und das die erste richtig. Intention war ja auch, die ist noch gar nicht zur Sprache gekommen jetzt, ähm, die fand ich eigentlich die interessanteste, auch in der Proklamation von dem auf Twitter, war die Idee des Zusammenseins. Mhm, mh, mh, mh. Da seid ihr jetzt völlig weg irgendwie von, ne, von dem Aspekt. Aber du willst jetzt Klarheit für dich, also irgendwie so... Nee, nee, nee, nee, nee das habe ich nicht gesagt, Moment. Ja, das stimmt schon, das geht schon ein bisschen in die Richtung, aber ja. ähm, nee, also ich war jetzt wirklich am Lautdenken einfach mal, ja. Ja, ja, ja. Ähm, So, also ich mache jetzt mal da weiter, wo ich aufgehört habe, mich auch ja. mit, zum Beispiel mit dem Günter Lierschow zu reiben, äh, an, an diesen hehren Idealen, die er so mehr oder weniger aggressiv vertritt, ja. In meiner Wahrnehmung. Ja, genau. Ich habe ja nur noch hab ja nur meine Wahrnehmung. Genau. Das ist mein Prozess. Ja. Ja. Ne? Ja. Und da habe ich mich jetzt, also ich kann einfach konstatieren, ich habe mich da entwickelt in dieser Zeit. Also ich bin immer wieder an solche Punkte gekommen, die jetzt für mich da relevant waren und bin da ein ganzes Stück weiter, als ich war, als am Anfang. Ja. Äh, wo ich da jetzt so genau stehe, das kann, ich, das kann ich ganz schwer formulieren. Ich merke nur, ich bin da ein ganzes Stück weiter, auch im Hinblick darauf, äh, wo ich weiß, äh, da will ich noch weiter forschen oder mhm. weitersuchen. Ähm, das wird, das ist klarer geworden. ja. Und das finde ich schon mal ein tolles Ergebnis. Ähm, ja, jetzt ist es aber eben nur so, dass eben so dieser, also es war fast ein Leidensdruck, würde ich mal sagen, mit dem ich da äh, angetreten bin. Mhm. Und, und dieser Druck ist eigentlich gesunken. Ja, und das finde ich sehr schön aber gleichzeitig damit dann halt auch die Motivation in der Form jetzt weiterzumachen, wie es bisher gelaufen ist. Ähm, das heißt, das ist schon so, also ich wünsche mir keine, ähm, das, das, ist, äh, das ist falsch, glaube ich, falsch verstanden, ne? ähm, Michael. Also ich wünsche mir nicht ähm, jetzt so ein klares Programm. Nein, nee, Klarheit, also die, aus der Subjektiven. Also ich gehe ja, geh ja grundsätzlich davon aus, dass es nichts anderes gibt als unsere Subjektive. Ne? Ja, wir können perfekt. uns darüber austauschen, über unsere Subjektiven. Also wir können versuchen, das in Sprache oder in Bilder oder in Ton und was weiß ich was zu formen irgendwie. Aber es wird, wir sind eingeschlossen. Ne? Ja, ich hatte jetzt ist gerade das? mit äh, Birgit, äh, also während du geredet hast, äh, Jutta Kamm, äh, war, war ich, fand ich diesen Sprung, äh, weitergekommen zu sein, den habe ich nämlich auch, ne? dass mhm. also dieses Zusammensein einfach so, ne? mhm. also Hauptsache die Teekanne dampft, äh, ist äh, nicht mehr äh, so im Vordergrund, aber das äh, Zusammensein haben wir, finde ich, erstens erreicht und zweitens entwickelt. Nicht? Und äh, das könnte man, also, ich habe ja so ein paar äh, Inhaltsverzeichnisse tatsächlich hingekriegt und ich fand das äh, im Nachhinein wunderbar: dieses Nachgehen, was passiert, was passiert da, was folgt aufeinander. Äh, das haben wir auch schon öfter festgestellt, dass das reichhaltig ist, aber ich finde auch, dass das äh, strukturell äh, interessanter ist. Und Aber eine, genau eine Sache, die Platschenka, äh, die uns von Anfang an verfolgt, je näher man an einer Sache ist, also äh, in dem Fall an einem Bild oder an einem, einem Produkt oder an einem Vorgang oder an einem so und sich darauf äh, einlässt äh, und, und nicht äh, irgendwie so, so schrotflintenmäßig äh, so rübersteigt, was man so weiß, sondern so tatsächlich erstmal hinguckt und äh, dann nach und nach äh, hebt jeder so Ebenen ab und äh, man, genau. kommt, ja, man, ja, man ja. trägt Beispiele heran und die ja. werden auch bedächtig erläutert oder eben, man kann natürlich auch, wie kann es auch toll finden, zu albern oder so. Und das, und, das finde ich gehört in diese neue Verfassung rein. Und was mir gefehlt hat, das ist dieser Zukunftsbezug, den ich am Anfang auch schon immer wieder proklamiert habe. Das heißt, eigentlich gar nicht so sehr Zukunftsbezug, sondern das, was bedrängt und die Entwicklungsaufgabe von Künstlern, die auf einmal von Milliarden Bildern umgeben sind, während sie sonst sozusagen so die Spezialisten dafür waren. Nicht? Also äh, entsprechende äh, Bildnisse, Kunstwerke, diese ganze Kunstdiskussion zu betreiben, auf einmal liegt das in irgendeiner komischen Weise in Händen aller des Marktes und was soll man denn jetzt da noch? Nicht? Also diese Entwicklungsaufgabe empfinde ich äh, sehr spannend und die <lacht> unter global sich radikal ändernden, Verhältnissen, das ist auch ein Zukunftsbezug, den ich sehr spannend finde und wovon also Corona ja nur so ein Abglanz ist, aber also ganz viele Bezugspunkte. Wir hatten es, glaube ich, kurz drin, dem, mit dieser Frau, die ihr, ihr Erbgut in ein Hunde-Ei mhm. gebracht hat, was nachdem ich jetzt über Virologie weiß, völlig Banane ist, weil die Viren das dauernd machen. Also äh, ist überhaupt nicht irgendwie was äh, äh, super spannend. Das ist nur mh, hat sie hat sie sozusagen Methodiken übernommen. Aber es ist, ist natürlich hat vorher noch keiner gemacht und äh, so. Aber da sind das sind äh, Geschichten, die für mich äh, auch, auch äh, interessant sind. Und wo dann die Frage, ja was hat das jetzt mit dem Kunstgeschehen äh, zu tun, dann in zweiter Linie vielleicht auch mal auftauchen kann. Aber das hatte ich ja auch schon mehrmals gesagt, die Diskussion, was ist Kunst, ist für mich eigentlich nicht mehr relevant, außer, äh, was für eine Kunst, was, was will ich gerade für eine Kunst machen? Also, mhm. Mhm. mein Beitrag äh, generiert der mhm. etwas, von dem ich jetzt äh, behaupte, der Kunstbegriff hat, ich beende, ich verändere damit den Kunstbegriff oder irgendwie sowas und äh, mache das einfach mal anders oder so. Das äh, sind so Geschichten. Wobei, bei der Flut von Ansätzen, die es im Augenblick gibt, äh, ist auch das äh, wiederum wie das erste Thema. Es gibt Millionen davon und äh, wie, gehe, wie gehe geh ich damit um, nicht? Das, ich also Geopoet, als ich dann ins Internet ging und dann habe ich den Fehler gemacht, sofort Geopoet zu googeln. Ne? Und dann so, buff, ey, unter sieben Milliarden gab es doch einige davon und dann hatte ich auf einmal Not. Nicht? Und äh, das hat sich aber wieder gelegt. Aber, aber nur so als Beispiel. Genau. So, das sind äh, Sachen, die... Und dann äh, finde ich unter 4.0 diese Geschichte mit dem Format. Kreieren wir damit it ein Format? Ist das wichtig? Äh, wenn nicht oder wenn doch, was für eine Art von außen, das ist eben, das haben wir bisher haben wir fast gar nicht gemacht. Birgit hatte es äh, teilweise im Blick, äh, diese Außenwirkung, nicht? also was äh, wollen, wollen wir wem da auf die Brust setzen, nicht? also Billardstock oder Knarre oder, <lacht> oder äh, Zuckerwatte, keine Ahnung. Ja, und dann, dann ist es ja auch wirklich so, da, da, das war glaube ich beim letzten oder vorletzten Mal, da hat Naomi dann auch gesagt, das, das würde sie gar nicht interessieren. Ähm, da war ich erstmal so ein bisschen geschockt, aber dann habe ich gedacht, ah ja, es ist ja okay. Ich habe nur irgendwie so gedacht, weil ich ja auch diesen YouTube-Kanal dann eingerichtet habe. Das hätte ich vorher gar nicht gemacht. Also es war mein Mehr, was ich mehr gemacht habe. Also ich bin jetzt auf YouTube mit so einem Kanal. Und finde das eigentlich auch ganz spannend. Aber ich merke auch selber an meinem Verhalten an YouTube, dass, wenn mir was bekannt ist, ich da ganz schnell drüber wische. Also, ach, das sind die, ach, das sind die, ach, das sind die. Und ähm, dann habe ich ja angefangen, irgendwie auch so eine, wie nennt man das denn, so eine Chatliste da anzulegen, also so eine Liste anzulegen und das einfach auch zu sammeln und zu gucken, was klicke ich da eigentlich immer an und was ordne ich so zu. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass es halt, so manche abonniert man ja auch, manche werden dann auch immer einem so zugespült durch äh, YouTube. Dann habe ich angefangen, YouTube immer ganz nach unten zu scrollen. Also was haben die als letzte Ergebnisse mir anzubieten, was ja am, am allerwenigsten mit dem überhaupt noch zu tun hat. Das fand ich ganz spannend. Und, aber dann überspringt man ja vom, vom Anfang, also man nimmt dann den Anfang und das Ende und was alles dazwischen ist, guckt man sich wie gar nicht an. Mhm. Und ich habe auch gedacht, wie, ich glaube nicht, dass man das vermeiden kann, dass man dass dann gesagt wird, ach, das sind die schon wieder und, ne, und die reden da irgendwas und dann hört man rein. Wir haben so eine durchschnittliche, ich habe das mal in der Statistik angeschaut, eine durchschnittliche Verweildauer von circa 10 Minuten bei diesen 1 Stunden, auch anderthalb Stunden, sind immer so circa 10 Minuten, mehr ist das nicht. Jetzt weiß ich auch nicht. Der, der Michael nickt so, de, ob das immer so ist bei YouTube, das weiß ich nicht. Die können es ja auch so standardisiert haben, dass sie einem das immer so virtuellen. Nee, das ist nicht. schon, also. Werten sie schon aus. Ja, das hat schon irgend, irgendeinen Bezug, auch einen Realbezug, aber. Ähm, aber Durchschnitt das, heißt ja, dass du da mal holst das Ganze an, ne? Also mhm. heute habe ich dieses Hölgerlin-Hörspiel äh, ganz angehört, ne, ja, weil ich dabei weißt. gearbeitet habe ja. und ich hatte hier ein Ohr offen, ne, ja. weil ich sozusagen äh, Multitasking gemacht, also hier und so weiter. Und äh, so mhm. mal ist das aber so, dass ich so durchgehe und was mir so leid tut, eben es gibt ja ganz viel, eine ganze Reihe interessante und liebenswerte Leute, die wir ja kennen und die dann eben auch darunter fallen, äh, dass ich die Zeit gar nicht aufbringe, zu entdecken und gleichzeitig nachzuvollziehen, was meine Freunde machen. Ne? Ja. So, das ja. ist auch so ein Punkt ja. und äh, von daher wird man so bescheiden und ich weiß nicht, irgendjemand hat wohl seinen Journalisten, Schülern oder Praktikanten und so gesagt, äh, sie sollten so arbeiten, als würde die Welt das lesen, aber sich bewusst sein, dass das also sozusagen äh, äh, nur ein ganz kleiner Teil von den Ende ja. wahrnimmt und dass es dann sowieso dann den nächsten, nächsten Tag auch schon weg ist. Ne? Mhm. So. und äh, Aber wenn es fünf Leute sind, die das gerne gucken, mhm. ähm, dann würde ich vielleicht jetzt marketingtechnisch mit, mit PR und, und Erfolgsaussichten und sonst was Quote ist das natürlich völlig irrelevant. Aber äh, wenn du weißt, dass nur ein Mensch da, also der dann fast total vereinsamt ist zum Beispiel, ne? und der sich dann irgendwie so solche Leute raussucht, die er regelmäßig guckt, ne? dann ist das doch schon fast wie, ja, wenn du in der Nachbarschaft irgendwelchen Leuten hilfst einfach. Da hilfst du ja auch nicht der ganzen Welt, sondern du hilfst einfach dieser Nachbarin, die, die nicht mehr raus kann oder was weiß ich, die nicht einkaufen darf oder was weiß der Geier was, ne? Da würdest du da auch keine Quoten bezahlen. Also, also mit diesem sozialen Anspruch, ne? so ein bisschen wie so ein Sozialarbeiter, aber ohne jetzt mit einem riesen PR-Erfolg und äh, Millionen Leute haben dein Video angeklickt und die ganz in den Tagesthemen wirst du thematisiert. Genau, ja, Bildet-Netzwerk. Ich muss sagen, meine Tochter ist genau in der Situation, dass ja. sie über Facebook äh, vor allen Dingen äh, sich mit diesen verschiedenen Theatern Mhm. Äh, und deren äh, Facebook-Äußerungen quer schließt, ja. aber es dazu bringt, dass die äh, sich mit ihr wirklich mehr und mehr ins Benehmen setzen und sie auch treffen und äh, äh, ihr Ratschläge geben und so weiter, also persönlich involvieren. Genau, und, da geht es nicht und, äh, um Quote. Da geht's nicht das um Quote. ist unglaublich. Ja, da, da geht es auch nicht und, um Quote. Ne? Ist einerseits ist es auch gespenstisch, mhm. weil... Darüber vernachlässigt sie teilweise. Sie sagt, es, es ändert sich äh, teilweise eben ähm, ihre so Real-Life-Kontakte, äh, die aber eben ja. für behindertes Kind eh extrem schwierig sind, weil ja. die sind eh meistens sind eben viele sind einsam, nicht? Das, oder eben auf andere Behinderte verwiesen. Ich glaube, da kennt Jutta die Diskussion da. mit Real-Life und Second Life. Also das hängt mir ja schon so. Ich kann es gar nicht mehr hören. Was ist real und was ist second? Also, hm. also, für mich war Second Life immer real life auch. Ja, ja. aber, äh, aber real, real ist so, wer holt mich ab und gibt mir äh, einkaufen? Ja, ja. So, ja und äh, das sind eben aber erstens nicht die und zweitens sonst keine. Und ja, das ist so ein Punkt. Aber, aber das, äh, von daher ist es ja. jetzt nicht irgendwie so eine theoretische Diskussion, sondern da nee, nee, nee. geht es drüber nicht. Ich bin an guter Hoffnung, also ich bin jetzt, ich glaube, da entsteht viel Reife bei ihr äh, auch übers Netz, das finde ich auch sehr interessant und eben diesen Aspekt sehe ich auch, fühle ich auch ganz äh, deutlich, äh, äh, ja genau, das also es geht nicht, man nicht ausführen. Wollte, ja, der Punkt wäre jetzt eigentlich nur, inwieweit ist für euch die Quote relevant? Ja? Also, und wie, ich, wie so gesagt, ich blende so. das vollkommen aus. Ja, ich also, auch. Ja. Also, also wenn, ich, wenn ich mich selber beobachte, wie das ich äh, mit, mit dieser ganzen Medienlandschaft und Vielfalt umgehe ähm, und wie, wie, sich das, wie, wie sich auch meine Erwartungen verändert haben und auch meine Zufriedenheit auf der anderen Seite, also es gibt schon Phasen, wo ich denke, oh Scheiße, es ist alles wieder so verzisselt und verzusselt. Aber überwiegend äh, kann ich damit jetzt gut umgehen, auch wenn ich, wenn das meilenweit von so einem Ideal, was ich wahrscheinlich halt aus früheren Zeiten noch habe, als es das noch alles gar nicht gab, noch mit rumschleppe, ne? also so ein Ideal, also ich, jetzt mal Beispiel, ne? ich gucke, ganz selten mal auf die Tweets, die du machst, Michael. Ich gucke äh, so gut wie gar nicht auf die WordPress-Seite, die, die du machst und wo du mich schon zehnmal eingeladen hast, Birgit. Ne? Ich, gucke nicht <lacht> darauf, ja. ich gucke nicht darauf, was der Andreas postet. Ganz, ganz die Agenda gut. von ihm äh, hast du auch nicht gelesen. Ja, ja. ja. Ähm, genau. Dann war ich gestern mal wieder mit dem Klaus Kusanowski und der, der Bande da, da bist du ja dann dazugekommen, Birgit, ne? Deswegen hat er auch gesagt, ich kann nicht, gestern. Mhm. Ähm, und du bist jetzt, du hast jetzt deine Schafsache da wieder reingebracht, ne? Ähm, und äh, das ist jetzt für mich so, so aus so einer ganz anderen Ecke, wo ich jetzt erstmal denke, ah, jetzt kommt das da auch wieder und das war doch schon in Bildbetrachtung und da und da und in Denkalarm bin ich ganz ganz selten mal. Ne? In Bildbetrachtung bin ich auch selten. Äh, dann habt ihr jetzt da was angefangen zu, zusammen zu glückeln, Andreas und, und Birgit auf WordPress. Ne? habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Ich weiß. Ah, ich nur... Ja, ich, da, Das kann ich vielleicht kurz erläutern. Also ich habe da ja ey, nur, ey, ey, ey, mal gerade mal. Da, ne, darum, einen kleinen Moment. Um, ich, will dann auch vorher kurz. Mal, ich will jetzt einfach nur mal sagen, ich äh, dann hat mir der du, hat mir jetzt schon vor zwei Wochen oder was noch mal ein Musikstück geschickt, was ich noch nicht angehört habe. <lacht> Und hat mir jetzt nochmal nachgeladen, voller Begeisterung. Und also, das ist zum Beispiel, wenn jetzt was im Privatchat bei mir ankommt, da habe ich mich eigentlich immer dran gehalten, ähm, das dann wirklich relativ zügig zu, mich damit zu befassen und das zu beantworten. Und selbst das habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Ja? ja Also, ich beobachte mich so selber dabei. ja mhm. Und dafür habe ich andere Dinge gemacht. Also, ich habe mich jetzt unglaublich viel mit diesem ganzen Corona-Kram beschäftigt, auf verschiedenen Ebenen. Also, auch über die, die ganze. Ja, also Politik... FM, du hast halt kein FM geguckt. Ich habe kein FM geguckt, ich habe ja. so jung geguckt bis zum Erbrechen. Ich ja. habe alle möglichen Quellen da aufgetan und gemacht und getan und um ja. meine, meine Wissenslücken versucht ja. zu schaffen, wie es nur irgendwie geht. ja. Ähm, und habe gepurt, damit es mir gut geht ja. und bin rausgegangen. Ja, und dann war der Tag rum. Ja. Ähm, und... Ähm, und ich sage euch das jetzt mal so ein bisschen, auch um mich zu, zu entlasten gewisser, in gewisser Weise, ne? aber auch ähm, jetzt in dem Kontext von unserem Kunsttalk, ähm, gleichermaßen habe ich da überhaupt keine Erwartung, dass da jetzt äh, Leute äh, das abonnieren und dann bei der Stange bleiben und von A bis Z gucken ja. und die, die Erwartungen an uns haben, die ich dann auch noch erfüllen müsste, um Gottes Willen, nein. Äh, ich vertraue darauf, dass es den anderen genauso geht, wie, wie mir immer wieder, ne? dass ich da halt so durchstrehle und irgendwas Tolles, Neues entdecke und denke, super, toll, und am nächsten Tag habe ich es wieder vergessen und in zwei Jahren fällt es mir wieder ein und dann denke ich, hä, wo war denn das jetzt? ja? Und dann fange ich an zu suchen und zu suchen. Und dann habe ich es auf einmal wieder und freue mich total. Ne? Also ich glaube, anders. Also ich will es nicht anders machen. Ich will es definitiv nicht anders machen. Also ich, Aber, könnte, äh, ich, ich könnte hoffe, ich lässt kann. mich nur einmal noch vor. Also Müsst du, du hast. Ja, ja. Ne? Ich müsste ich, mich. Äh, so, jetzt bin ich still. Ja, okay. Also. Äh, trotzdem das so ist, und wenn nur einer zuhört, oder ich habe gesagt, ich trete für die Gadrobenfrau aus. Nicht? Das heißt also, ich will das machen, was ich mache. Und das ist sozusagen eine Sache. Nicht? Das ist etwas mhm. Wichtiges. Das ist also nicht irgendwie eine Entdeckung, die ich in der Ecke habe, sondern das wird eingebunden in, meinen, in meine künstlerische Entwicklung. Und äh, äh, ohne das bin ich eigentlich äh, nicht, nicht, äh, nicht da, sozusagen, nicht. Das ist also, und deswegen, äh, also äh, jetzt, jetzt auf das, was Birgit und ich zusammen machen, das ist sozusagen im Fluge entstanden, plötzlich war es da, nicht? Mhm. und äh, haben wir beide super. irgendwie äh, ja. dann, aber, aber jetzt ist es für mich ein Projekt, mhm. es ist, wird mit vollem Ernst, nicht, äh, äh, gearbeitet, als ein kooperatives Projekt mit mit einem Forschungsimpetus äh, äh, nicht mhm. der von Birgit eher äh, wissenschaftlich und von mir eher künstlerisch äh, wobei Birgit ja inzwischen auch die Seiten wechselt und äh, ich eher auf die anderen Seiten auch nicht unbeleckt bin aber äh, das äh, äh, finde ich wichtig also der Kunsttalk ist für mich dadurch wichtig dass er mehr ist als äh, das, was also all diese äh, diese, diese Nachtlaberer äh, sozusagen äh, eben als äh, äh, machen, sondern es ist schon ein, ein äh, Ding, wo Inkubator. ich mich frage. Das ist ein Inkubator. Ist ein, ja, ein Inkubator, etwas, was, wo, man, wo man so wie bei Solaris äh, würde mich äh, so zum Beispiel sehen oder was sind Horizonte, die Frage und so etwas, was, was passiert da? Formal, in welche Richtung würde ich äh, gerne steuern? Zum Beispiel formale in in Entdeckungen, dass, wenn man so schreibt, dass, dass man äh, gar nicht mehr am Ende weiterschreibt, sondern irgendwo mittendrin entsteht also ein Gedanke. Man setzt also den Kommentar oder die nicht den Kommentar, sondern das wird ja Teil des Textes sofort, äh, se seine Textweiterentwicklung an die Stelle, wo man äh, gerade Aufmerksamkeit hat. Und was passiert dadurch mit so einem Text? Das sind also für mich äh, sehr, sehr spannende Fragen. Was hat das mit meiner äh, bisherigen Art zu äh, denken? Äh, und und äh, auch, ich habe das ja auch schon vorher in ähnlicher Weise erlebt äh, und so weiter. Und, und von daher würde ich also äh, jedenfalls wollen, dass der Kunst-Talk ja, so, ja, Inkubator ist eigentlich ein ganz gutes Wort. Es ist für mich nur ein bisschen belastet, weil die Universität hier äh, mit Inkubatoren nur so geschäumt hat. Oh, ja. Also, aber äh, Inkubator ist das der, richtige Wort. Ja, von der Idee ne? her, also stell dir vor, das ist ein Raum, aus diesem Raum entstehen dann die eigentlichen Projekte. Genau. Und äh, ja, aber oh, schreibt Was ist der Unterschied zwischen einem Think Tank und äh, einem Kubator? Inkubator? Ich glaube, da gibt es Überschneidungen. Ne? Ah, okay, gut. Also, weil Inkubator, Inkubator kenne ich nur so aus, dem, äh, wenn was in Inkubator kommt, im Labor oder so, das ist doch irgendwie so wie beim Brutkasten, wo da im Reagen, ja. äh, in diesem ja. Tellerchen, mhm. dass er schneller wächst und mhm. so. Ein Raum, also ein Raum, wo etwas entsteht, aber was nicht in dem Raum dann entsteht. Es geht auch nicht darum, dass der Raum entstehen mhm. muss, sondern der Raum ist frei, emergent. Also Im, ist entropisch sozusagen. Ja, da Bodenordnung also auch. Da ne? verdichten sich halt Impulse. So. Nee, da, da, ja, da man kann Kontakte knüpfen. Also äh, wie zum Beispiel, ich habe da mit dem Godot ein bisschen versucht, Musik irgendwas zu machen, da habe ich ein Video geschnitten. Die Birgit macht jetzt da mit dem Andreas das Projekt, wo sie da jetzt gerade von erzählt haben. Ne? Also ein Raum, wo sich Leute treffen und daraus entstehen dann Projekte. Also es geht nicht darum was ist jetzt der kunst -talk? oder wie kann man jetzt den kunst vermarkten? Das wäre jetzt so eine Idee, die ich mir denken könnte. Ne? Das der war das Zweite, was kann ich sagen wollte. Man kann, ja. man kann nicht äh, sozusagen einfach so reinschlendernd ne? äh, ja. wenn man außerdem meinetwegen sagen kann, da könnte ja auch meinetwegen ein ökonomisches Interesse daran anknüpfen oder so etwas. nicht. Also so und... Ähm, und das ist dann natürlich auch noch eine Frage für weiterhin. Genau. Genau. Es könnte einfach ein Raum sein, wo Leute, und das wäre wieder die Idee vom Anfang, die fand ich sehr charmant, beisammen sein. Ne? Mhm. Also dass man zusammen redet. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass dann am Ende ein, ein Konferenzband entsteht oder weiß der gar was, eine App, kunstrock app oder sonst was, sondern das ist einfach eine Möglichkeit, wo sich Leute treffen, die sowieso irgendwie. Aus irgendeinem Dunstkreis sich als Attraktor bilden. Und da drin entstehen dann irgendwelche äh, Kooperationen zwischen Teilnehmern und die machen dann irgendwelche Projekte. Allerdings auch innerhalb. Also, äh, Birgit hatte jetzt also Zusammensein 4.0 äh, in den Chat geschrieben, äh, sodass man also dieses äh, Beisammensein vom Anfang an. In einer entwickelteren Form vielleicht ins Auge fassen könnte, nicht? Und äh, dem, dem äh, dadurch auch gewissen äh, Ehrgeiz äh, hinzufügen, vielleicht. Wo, ja, genau, wobei das dann eben sich noch finden muss, wie der sich entwickelt oder so. Es könnte ja auch ein Raum sein, wo dann so im Kreisverkehr die Leute einfach darüber reden über die Projekte, die dann entstanden sind. Entweder mit mhm. anderen Teilnehmern oder mhm. das auch mit, mit Leuten, die vielleicht noch gar nicht am kunststock teilgenommen haben, aber dann irgendwann doch Bock haben. Der genau, Günther oder die man auch einladen könnte. Man könnte ja, ja auch genau. mal... Also ich finde es auch... Ich glaube, dass auch jetzt, weil wir dann ja auch mehrere sind, wir kennen uns ja jetzt gut, wir sind auch sehr etabliert ja, in einer bestimmten... Vertrauen, Echtkultur. ja, aber da braucht man darf auch mal einen schlechten Scherz machen, ohne dass jetzt einer... Äh, jetzt will der mich da irgendwie... ja. Genau, wir, wir sind ja irgendwie schon so, also das mit diesem Inkubator, also mit dem Brutkasten, finde ich ganz gut. Das ist ja wie so ein warmes Bett, das wir ja, ja schon bereitet haben. Also wir, wir machen ja keinen fertig, wir sind schon kritisch, wir stellen auch Fragen und so. Wir sind schon so ein bisschen, ähm, ja jetzt nicht auf Krawall gebürstet, aber wollen schon ein bisschen ja. voran machen. Ja. Und wär, das finde ich nämlich auch eine total coole Idee, wie viele tolle Künstler gibt es, die tolle Projekte machen, und die auch so Schwierigkeiten haben genau wie wir jetzt irgendwas an den Start zu bekommen und mhm. die glaube ich ganz toll finden wenn die einfach weil das ja auch wie eine Aufmerksamkeit ist eine Wertschätzung genau. ja eine die Präsentationsfläche eine auch wenn es nur zwei Leute gucken ja. genau und zumindest gucken ja schon mal vier dann zu oder fünf oder sechs hören auch zu ja genau ja. direkt in dem äh, in der Videokonferenz man aber auch Millionen zugucken ne auf YouTube später Wäre mir echt egal. Ey. Das Rede, aber das wäre ja jedem egal. Ich habe auch die ganze Welt zum Gucken, theoretisch. Äh, aber ist ja, es... Wirklichkeit äh... gehabt. <lacht> ja. ja gut, aber es stimmt. Es ist öffentlich, ne? Also theoretisch... Ja, äh, schenkt, ja. trauen sich ja da, da so wenig und haben da so Befürchtungen. Ja, aber das kann man einfach nur durch bestes Beispiel zeigen, dass das natürlich eine gewisse Nonchalance äh, äh, bedarf Also du musst auch eine gewisse Selbstsicherheit schon haben, um dein, ich habe mal zu dir gesagt, Birgit, ähm, wenn ich das so sehe, aus meiner Perspektive krass ges gesprochen, wir brauchen Leute, die ihre Fresse in die Kamera halten. Das hat ja bei dir auch so ein bisschen angesprungen. Ne? Aber das ist, im, im, im so wie ich Medien ähm, wahrgenommen habe und da drin gearbeitet habe, war das immer die Frage, wer wessen dummes Gesicht halten wir jetzt in die Kamera? Und wer muss jetzt diesen blöden Text sprechen? Ne? Den dann irgendwelche Leute hinter der Kamera eigentlich aufgeschrieben haben. Wir sind ein Unternehmen, das sich vorgenommen hat, die Menschen zu retten vor der Corona-Krise und bla bla. Ne? Wir treten aber auch für die Garderobenfrauen auf, für genau. die Raumpflegerinnen ja. und sonstige... Das ist Missbrauch. Dein Gesicht, deine... Eine Person. Ich weiß jetzt auch, warum ich dieses Rendezvous mit hm. der Realität mit dem, ne? Warum ich das, also diese traumatischen Erlebnisse, warum ich das gerade wieder lese, weil das jedes Mal auch ein kleines Rendezvous mit der Realität ist. Und dann kriegt man ja auch so Rückmeldungen, dass man immer mit dem Füß, Füßchen zippelt und zappelt. Und äh, dann, ich muss ich jetzt kann, wirklich meine ja Hände sein. festhalten, weil ich, wir, wir leben ja in Corona-Zeiten, da soll man ich ja... Ich ja immer zum Hospitalismus. Genau, man soll ja nicht mit der Hand irgendwie durch die Haare, an den Mund, in die Nase, in die Ohren, ich muss meine Hände jetzt auch so festhalten, mhm. Ne? Mhm. weil das wäre ja alles so unfein. Ja, die Leute zählen ja auch schon bei so einem Talk, wie viele Zigaretten ich rauche. Hast du das mal gelesen? Ah, nee. Nein, das habe ich ja, Aber das, da das, so so ein Shitstorm. Ne? Der Filterraum raucht in, in einer Stunde 25 Zigaretten, bla bla, und trinkt Rotwein, Skandal. Ne? Ja, das ist ja durch die, durch die Blogosphäre gegangen. Ne? Ja, oh, wenn man das. Macht, <lacht> da sind wir ja schon entfernt von Therapie. Also den Gesundheitsaspekt erfüllen wir ja nun mal nicht, weil wir nee, ja alle. Daneben, ja. Weil hier geraucht wird und so. Das würde ja, das würde ja eine richtige Kunsttherapeutin in Anführungsstrichen. Erstmal voll unterbinden, dass in, ihrer, ja. in ihrem Setting oder in dem, was sie angelegt hat, geraucht wird. Da kann man hinterher rauchen, aber nicht fantasy. Ich bin ja noch so sozialisiert mit der Gestaltungstherapie, das war vor der Kunsttherapie, da war es untersagt, Kaffee zu trinken. Oh. Mhm. Weil Kaffee die äh, geistige Aura stört mhm. und, äh, äh, oder als Suchtmittel stimuliert und äh, halt beeinflusst und du nicht ja. im wahren wirklichen seelischen kommst. Das hat mit Kunst natürlich alles gar nichts mehr zu tun. Ne? Ja, das ist ja auch Therapie gewesen. Mhm. Ja, es gibt ja. Oh. ja. Birgit, du sagst es, in, sagst in, in, dieser, in dem Text sagst du an einer Stelle. Dass, dass du dich beargwöhnt fühlst von eben Leuten, die aus diesem objektivierenden Milieu äh, zwischen Forschung und Therapie äh, kämen. Und äh, da, äh, das finde ich hier auch nochmal wichtig. Äh, dass, äh, das ist auch, finde ich, sogar ein Thema, äh, wäre vielleicht auch ein Thema, dass man dieses, äh, dieses diese, diese, äh, dieser Umgang, diese Erwartungen, die da kommen, ne? und die man dann, also, oder wir als professionelle Erwartungsenttäuscher. Genau. So, und, ja, äh, oder, oder fröhlich scheitern. Was war da? Was hat Stefan nochmal geschrieben. Ich bin, heute ich, bin ich fröhlich mhm. gescheitert. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Genau. So, genau. Und da dann eben das eben nicht als Negativform, <lacht> sondern sozusagen als die Positivform gegen dem, dem gegenüber das andere dann zur Negativform umklappt, nicht mhm. äh, zu sehen. Nicht, das finde ich äh, ist eine ne, ne lebensnotwendige Wendung, nicht das zu tun. Mhm. Mhm. Weil sonst, äh, also fühlt man, also ich der erste, das erste im Internet war, was ich gelernt habe, ich mache einfach drauf los, weil ich äh, äh, äh, ich, ich, ich will jetzt hier gar nicht den, den, die Zuckerseite, sondern ich will einfach machen. Und äh, da bleibe ich einfach unbefangen und Fehler in, äh, fehlertolerant mir ja. selber gegenüber. Nicht? Und äh, dabei rausgekommen ist dann zu merken, äh, wie viel verbiesterte Leute da dann rumlaufen nicht? und dann wiederum äh, wieder, wer, wer, welche davon da recht mit haben. Nicht? also äh, Und, und, und ich finde, das bringt da mehr Entwicklungs- und und, und äh, Schübe, ja. als wenn man da so äh, sich, sich irgendwelche äh, Sachen, äh, wie heißt das, äh, äh, Latten legt, über die man rüber müsste oder so. Ah ja nicht? ja, das ist ja dieser Tänchchen hochhalten, oder nicht? Auch oh. ja. also, äh, Hochsprung. Ja. So. Wie heißt denn dieser Tanz in der Karibik? Ach so, und da muss man unten drunter durch, ja, genau. Dieser oh. Lambada oder was? Oder Lambodo. Weiß ich nicht, wie, er, wie der sich nennt. Limbo heißt er doch, oder? Limbo, ja, irgendwas Limbo. mit Limbo. Da muss man noch so in die Knie gehen und ja, so ja, ja. nach hinten recken und dann unter dieser Latte drunter her. Genau. Und dabei <lacht> rauchst du, trinkst du und hast noch eine Freundin. so. <lacht> Entschuldigung. Ich habe einen dicken Bauch, also bei mir, ich werde keine Rekorde erzielen, liebe Freunde. Das kann ich euch nicht schon prophezeien. Also, <lacht> wir tanzen kein Limbo. Nee, da bin ich, also ich bin <lacht> ja auch über 50 und habe das meiste meines Lebens hinter mir. <lacht> Betroffenes Schweigen. <lacht> Hatten wir im Kunsttalk. Äh, ich hatte so einen Moment, Sauerstoffnot. Ja, im Kunsttalk 5, glaube ich, ne? Da hat Der, der Gunther, Günther hat da irgendwie auch so irgendwas gesagt und so, hm? und dann keiner hat mehr was gesagt und so. Nee, nachdem Godot getanzt hat, äh, da war auch ein Moment Stille, weil naja. alle also mussten sich jetzt erstmal wieder erholen, sammeln, <lacht> überlegen, wie geht man denn jetzt damit um, was war <lacht> das jetzt eigentlich? Soll ich lachen, weinen, klatschen? <lacht> sich wehren? Ja, nach dem konto <lacht> fragen, was ist zu tun? Ja. Und da war ja Günther der, der es dann, wie ich fand, also der dann äh, rettend äh, als erster sich geäußert hat. Das fand ich ganz gut. Ja, ja. das war es immer noch, genau. Ja. genau. Aber das ist, ist ja auch so, dass da auch ähm, ich erinnere noch an diesen Kunst-Talk wo, das ist der letzte, den du, glaube ich, geschnitten hast, äh, Michael. Ja, von dem habe ich gerade geredet. Da ja, ja, da ist es, da, da ist aber so, da gehen die Ebenen so auseinander, da gibt es, also auf verschiedenen Ordnungsebenen wird da eingestiegen, also vollkommen reflektiert, nochmal hyperreflektiert, dann nochmal so Metaebene, dann wieder runter auf so eine pragmatische, also da geht es wirklich hoch und runter und durcheinander und quer und links und dann, dann sagt Günther irgendwann ja mal, komm, jetzt lass uns erstmal ein Gedanken aufnehmen und dieser Gedanke kann ja hoch und runter gehen, aber wir nehmen einen Gedanken auf und fahren mit dem mal irgendwie weiter, weil das ist, das war, da waren so viele Abstraktionsniveaus in diesem Talk, das war unglaublich, da konnte man kaum folgen. Das, ja, äh, dann, hast ja, ja. dann hast du ja immer noch irgendeine Trulla, das ist jetzt semantischer Reizmarker, ne? ich benutze jetzt einen semantischen Reizmarker, du hast dann noch irgendeine Trulla, <lacht> die sagt, Oh, ich kann mit diesem ganzen philosophischen Quatsch überhaupt nichts anfangen, ich bin völlig überfordert, bla bla, ich habe dazugehört. Aber dann am Ende habe ich mich gefragt, was soll das, bla bla. Und das ist das Interessante für mich. Ne? Also die Spannung irgendwie. In Wo Spannung. ist denn hier der Bezug zur Praxis? Ja, genau. Also, tut mir leid, aber da muss ich dann, das, deshalb sage ich ja auch, Birgit, du bist doof. Ne? Und das kann ich ja aber auch nur, weil wir uns kennen. Ne? Also ich vertraue einfach darauf, dass ich so sowas Plattes einfach sagen darf. Ne? Ja, das Und können das dann aber auch nur Leute sagen, die von sich selber ja meinen, dass sie nützliche Vollidioten sind. <lacht> <lacht> genau, nützliche Idioten. Ja. ja gut, wir sind jetzt haben wir das alles schon mal geklärt. Jetzt haben wir schon manche Schamgrenzen überschritten, das auch ausgesprochen. Was also soll nicht weitergehen. Nicht, heißt, wie Bitte? Es soll nicht noch schlimmer werden. Sie können ja sagen, also Kripp, aber ich finde, das ist ja keine in dem Sinne, das kann man mal zwischendurch einwerfen als sogenannter Trigger. Aber jetzt kommen wir doch wieder zu der Reflexionsebene. Aha. Wollen wir doch weiter ein bisschen reflektieren. Jetzt reden wir, wir protokollierbar. <lacht> genau um dann so weiterzufahren wie bisher. Reputation, oder? das Stichwort ist dann Reputation. Also das ist ja auch so ein logischer Widerspruch. Auf der einen Seite tut ihr so, ihr als Künstler, ja der Künstler muss provozieren und so und so, und was weiß ich hier, das muss schräg rüberkommen, so, dann, dann macht man mit. Ne? Und dann kriegt man, wird man direkt wieder gedeckelt, wird gesagt, komm Micha, komm Filterraum, mach mal langsam, werd jetzt nicht zu plump. Ne? Und da denke ich mir, was ist denn Plump? Ne? Also Pornobilder von Godot oder was? Keine Ahnung. Aber der Entschuldigung, er hat aber als allererster ganz schnell extrem das aufgegriffen, hat dieses pornografische Bild gemalt und hat das sogar noch verkauft. Ja, und das finde ich auch also Das als Performance. Ja. Genau. Ja, war aber gut. Ja, er war super aktiv und super. Äh, und auch jetzt, der macht immer noch ähm Ist ein aus seinem seine Streits mit äh, Günther ja. nicht sind äh, leg, le, äh, wir Legende ja, also, legendär genau legendär. welche, welche Streits mit Günther? Der hat äh, im, im Chat und im äh, Kunst äh, Kunstversteher Dingsbums äh, ja. Gruppe hat er sich mit äh, hat er sich mit äh, äh Günther gerieben? Hm? Der Godot, und, ja. Godot, ja. Und da, da habe ich dann verstanden, wie sehr Godot verstanden hat, was der Kunstdruck macht. Ja. Das, da habe ich das erste Mal so richtig gemerkt, dass ja. der also auf seine anarchische äh, mhm. Szeneartige äh, artige Weise, nicht, also haargenau trifft und das wenig später hat das bei Abik auch gemerkt. Ne? Das ja. heißt, dass, dass man äh, da auch vertrauen kann, wenn man da auf die zukommt, dass was, was, was wir äh, denken, dass die das haffen. Ne? Ja, total. Das ist gut. Fand ich, äh, muss man halt ja, Sonst, sonst hört das wirklich für mich auch so an wie, schön, dass wir wieder alle da sind, guten Abend. Mein Name ist Michael, ich bin Alkoholiker. Verstehst du, das ist oh, meine Güte ne? so also, einen ganz weinerlichen Ton so 27. Die, Nein, Sitzung ich als Gemeinderat ein eine halbe Stunde labern ich freue mich, dass die Jugend auch da ist <lacht> <lacht> ich, sag, ja. ich sag nur Rentnerband Tja <lacht> ich bin gar nicht berentet ich bin mich gar nicht angesprochen Ey, das ist ein das ist ein Stichwort, das hat ja ähm, ihr Michael Karbacher ad Loki. Ne? Da hat er einen Riesenstreit, Streit. Du musst die Geschichte einfach kennen. Rentner Ben triggert ja eine Geschichte, der Begriff. Okay, Rentner, das Rentner ist die Geschichte, wo der Michael Karbacher auf Twitter einen Fight hatte mit dem Klaus Kusanowski. Ja, ja, ah, ja, ja, ja. Weißt du das noch, Jutta? Ja, ja, ich kann mich erinnern, ja. Ich, ich habe das ja nur aus war. der Fahne. Das war irgendwie Trialog Marburg, oder? Wo? Doch, da, war, da haben wir doch auch drüber gesprochen, Andreas, als wir dann in Marburg waren und der Michael Cabrera war ja dann nicht gekommen. Ja, genau. Und, da ging's, und der hatte sich ja so abfällig geäußert über, über die älteren Teilnehmer. Oder? Ach, das genau. <lacht> aber, das war aber das war jetzt nicht... Äh, sondern das kam auch aus der Gruppe, das war äh, hier äh, einer von unseren beiden äh, Megaphilosophen, der das dann nochmal aufs Tapet gebracht hat, weil Michael weil war ja gar nicht dabei. Der hat das genau, hat total angeschossen, so <lacht> eine ich volle Kanne. Hat dich das getroffen Nee, nicht so sehr, weil, das, äh, weil ich äh, da... Nachgesucht habe, wo das denn jetzt so gewesen wäre. Mhm. Aber es war sicherlich so, dass, äh, so der, da, dass äh, auch, ich, auch ich mit dominiert habe. Aber ich ja. fand das dann aber auch in Ordnung. Wobei das äh, dann weiteres sagen, Nachdenken gab, haben die anderen gar nicht gemacht. Also haben die anderen auch gemacht. Also es, äh, es war nicht äh, wirklich, äh, es war verzerrter Filter. So, also von daher äh, war ich dann da ganz. Äh, ja, das ist das, wo, wo, äh, die Jutta, wo ich die Jutta sehe. Ich hatte zwei Auftritte, deswegen konnte ich gar nicht anders ja. als dominieren. Aber da, da sehe ich das, also da so ordne ich für mich ein, das, was die Jutta da ähm, hat mit ihrem Film, mit der und mit der Wahrnehmung. Ne? Also was macht das mit mir? Also das noch konkreter zu benennen. Mhm. Letzten Endes kannst du ja nur erzählen, was du wahrgenommen hast. Du kannst ja jetzt keinen Bericht, keinen Universalbericht über den Dialog ähm, Marburg ablief. Mm -hmm. ja. Ich habe das erlebt. Wie gesagt, ich habe da mit der Birgit heute oder gestern. Ähm, das ist der Punkt. Ich rede mit der Birgit über ein Event, wo die Birgit war, und ich rede mit der Jutta, wo die auch da war, und ich rede mit dir, Andreas. Und wir können ja alle miteinander sehr offen reden, aber ich höre immer was anderes. Klar. Ja. Das ist das Faszinierende. Ja, das ist absolut das ist das faszinierend. Das ist für mich das ja. Oberthema. <lacht> ja, für mich ist das ja. mich ist das Oberthema. Genau. war ein Genau, Ja, weil, weil, ja aber, ihr, aber es gibt immer ein Ereignis, auf das ihr euch bezieht, habe ich auch gerade so gedacht. Diese Erinnerung, ja. erinnerst du dich nochmal an Michael Karbacher, als er das gesagt hat mit der Rentnerband und, und, und. Und dann habe ich so gedacht, in dem Moment hatte ich auch wieder das Gefühl so, ich war da ja nicht, ich bin ein bisschen ausgeschlossen und ich habe dann gedacht, für jemanden, der ganz neu dazu kommt, das ist doch irgendwie, einerseits, wenn er interessiert ist an so einem Tratsch, mhm. dann, äh, dann ist, es, ist es gut, aber es gibt ja auch Leute, die sind da vollkommen uninteressiert dran, die finden Tratsch ganz entsetzlich ähm, und die finden solche Sachen, an denen sie, dass, man, dass, man, dass ihr darüber sprecht, wo ihr wisst, dass ich nicht dabei war, empfinden das als extrem unhöflich. Das ja, schließt ja, ja aus. Ja, das Spiel kann ja, ich die ja. in keiner Form dann einbringen. Und okay. das wäre dann jetzt zum Beispiel, wenn das so ein offizieller Kunsttalk wäre, und das wäre jetzt das erste Mal, dass ich im Internet wäre oder bei so einem äh, Video, bei so einer Videokonferenz dabei, hätte ja. ich das Gefühl, äh, wäre das für mich der Moment zu entscheiden, gehe ich da nochmal hin oder nicht. Wenn das nur wow. so eine kurze Anekdote ist, aber sowas ist ja mikropolitisch total heikel, weil es ja es macht, äh, das hatten wir gestern auch kurz, Naomi, deswegen habe ich das übrigens mit den Schafen da eingebracht, ähm, in diesem Mittwoch, weil es ging ja eigentlich um diesen Herdenbegriff, und um das so, dass äh, ja. äh, Christian Strickler das ja mit der Herde raufgebracht hat ja. und da ist mir dann wieder eingefallen, wieso bringt der das mit der Herde und dann ist mir das wieder mit der SVP eingefallen, diesen Schafplakaten und so, und dass ich das 2016 genau deswegen gemacht habe. Und ähm, das, das ist dieses... Ähm, dass man dann schon sowas hat wie so eine Herde, so ein, so ein Stamm, der sich so bildet, die sich so identifizieren über irgendetwas, sei es nur ein Ereignis oder dass sie irgendetwas gemeinsam kennen. Aber das führt sofort, und da sind wir halt auch hoch sensibilisiert mittlerweile, wir humanen kleinen Menschen, ne? dass das sofort zu sowas führt wie, und ich gehöre nicht dazu. Ja, aber hm. das ist doch dann ein Grund, dass hier man miteinander ist das, reden kann. Ist eine Mücke. Also, Ich kenne das nur, wie die Engel fliegen wieder so tief. Sag mal, Andreas, hast du da ähm, äh, irgendwie Thrombose-Handschuhe oder was? Nee, das sind meine äh, Mausstulpen. Ich habe einfach jetzt kurzärmeliges Hemd an ne? und dann Sie werden mir auf der Maus die Hände äh, kalt und dann habe ich aus dem Winter, habe ich diese Sturm, die trage ich dann immer. Ja. Das, ja, hat das hat nichts, ist nichts äh, Medizinisches, sondern einfach ein angenehmes Lebensgefühl. Mehr genau. so Künstlerisches. Ja. Genau, die nö, sieht nö. super aus. Super. Aber und ich finde auch, es, es hat noch einen ganz letzten, letzten kurzen Satz dazu, was mir denn so von dem, ähm, wir sind nicht eine Herde, die irgendwie... Äh, irgendeinem Hirten hinterherläuft. Also das finde ich noch mal ganz interessant, weil wir haben ja eigentlich, es gibt keine Leitfigur, die hat sich auch nicht in diesen, aus meiner hm. Perspektive, in diesen 14 Kunsttalks hat... Also das, das ist interessant, Leit das ist echt ein interessanter Punkt. Ja. Genau. Ich ja. finde, es hat, gibt keine Leitfigur. Wir sind, ja. Es sind alle irgendwo, äh, und dann gab es ja auch so, so Sequenzen, da hatten schon äh, Kreativbabs und Blatschenka das irgendwie eröffnet und angefangen. Das war eigentlich voll, wie wir das so angedacht hatten. Äh, das hat sich immer so. Ja, und, und wir hatten, glaube ich, immer genug Neues, Aufregendes, Verstörendes genau. äh, für uns selber sodass auch dieses Gefühl, äh, man, man äh, redet äh, über die eigene Vergangenheit, also auch über sich in Vergangenheitsform oder so, das war auch nie, sondern ich glaube, es war immer so, dass äh, also wir diese Rentnerband-Geschichte hatten wir nicht, ne? das ist jedenfalls nicht wirklich. Und das wäre natürlich auch ein Fund, mit dem man dann weiter wuchern kann, also äh, so, so diese, dieses Insider-Ding, ne? Und da ist aber vielleicht ist eben auch darauf zu achten, dass das nicht einreißt an irgendeiner Stelle. Nicht. Das wäre, äh, ja, wäre das, eine wichtige Regel. Dass ja. man generell Geschichten erzählt. Also ich fand das auch, ähm, auch die Gespräche, so, die ich, die ich habe, dass man eine Gelegenheit hat, mit jemandem, mit dem man gerne spricht, dass man die Gelegenheit hat, auch so Lebensanekdoten zu erzählen, die dann auch thematisch mit dem zusammenhängen, was man dann übergeordnet, jetzt ein bisschen anspruchsvoller irgendwie, ne? gerade vielleicht ein Thema hat, dann, ah, da kommt das Thema und dann sagt man, ah, ja, da hat, dazu habe ich eine, eine Anekdote aus meinem Leben. Weil Latschenka ist ja auch Meisterin, nicht? Ja, Die, also das genau. ist auch so oft gemacht. Ja. Genau. Ja. Und das ist halt ja der, der, der Punkt, Punkt mit dem Zusammensein, ne? ja. also mit diesem Individuellen und, und dass nicht darum geht, so, Jutta, was hast du denn jetzt daraus gearbeitet aus deinen psychoanalytischen, gruppendynamischen äh, Internetforen und, und äh, was weiß ich was? Ne? Was kann man daraus jetzt so ähm, abgreifen an, an nützlichen Informationen? Sondern da ist die Jutta. Ne? Aber das, ich finde das so, gerade wie sich das mir hier darstellt, fände ich das eine super tolle Art, so weiterzumachen. Also dein Bild, ähm Michael ist so ein bisschen größer, das wirkt auch nur vielleicht optisch so. Die anderen nee, beiden das sind ist ja jetzt anders unten. angeordnet. Ich also, weiß auch okay. nicht. Ich glaube, bei vier ist ähm, die Kachel mit vier gleichberechtigt. Okay. Gut, aber das ist ja auch, äh, können wir dann ja äh, sehen wir ja hinterher. Ja. Was ich noch mal gedacht habe, was ich vollkommen spannend fände, wenn ähm, Andreas, Naomi, also und Jutta und ich, wenn wir so dieses Dreiergespann sind, so wie wir jetzt, wie wir dir zuhören, dass wir Einzelne einladen. Und jetzt zum Beispiel würde ich echt das nächste Mal mit Godot anfangen, dass er diese Position hat und wir drei, wie ihn interviewen würden, wie er diese 14 Kunsttalks erlebt hat. Beziehungsweise ja, ich wollte mich jetzt bewerben als vierte Person. Ach so, kannst du gerne machen. Dann sind wir Quadratur des Kreises, ist auch super. Und deshalb ist das für mich ja jetzt Kunsttalk 15 schon. Ja. <lacht> Ja, und schön. dann die ganze Reihe rum oder wie also genau, ja dann können wir die ganze Reihe einmal rum das können wir machen wer da Lust hat oder wir könnten auch immer abwechseln dann jemand Neues oder jemand alles aber irgendwie wie einen einladen als Special Guest ne? mhm. Mhm. dann werden aber irgendwie schnell äh, kommt, mit, kommt mit da was durcheinander also normalerweise ist so äh, also man startet und äh, dann eben die, die äh, dann, also mal den Godot ist dann ja sowieso da und äh, Babs ist auch da und die nee, er dann, sich sofort er eine rein. Funktion, er hat eine andere Funktion. Er würde, hm. es, es würde eine, wie ein Kunsttalk würde es nur um Godot gehen und seine Art von Kunst. Und da müsste er sich nicht irgendwie reindrängen oder sonst irgendwas, hm. sondern er hätte wie den Raum ja. wie, wie seine Kunst. Also so eine Kunstdorf ähnliche Idee hatte ich ja. auch schon. Ja. okay. Deine Wahrnehmung. Ich würde das so als Sonderausgaben bezeichnen. Ja, das, genau, wäre, wir das ist so Kunsttalk-Spezial, oder? Genau. Ja, Kunsttalk-Spezial, damit auch verstanden wird, was Godots Kunst eigentlich ist. Und dann könnten wir sagen: Ey, hast du das Bild verkauft und dann hast du dies gemacht. Jeder erinnert dir auch noch was und wie er das hat. Weil das ist dann äh, wäre schon auch wie Verkehrsinsel durch. Wir würden dann den Gast, also jetzt in diesem Fall, ich sage jetzt mal einfach Godot, ähm, auf dieses Plateau stellen und irgendwie ähm, ja, mit ihm so dann sprechen. So einen Anlauf hatten wir ja schon mit dem Erik, ne? War ja, ja genau. So mit Wobei der sich ja feigerweise hat vertreten lassen. Feige ja. möchte ich zurück. Also er hat sich vertreten lassen? Wieso war da jemand anders da für ihn? Der Günther. Günther. Ja, es war ganz eindeutig. Günther mit kam dem zum Verteidigen. Das war mit dem Porträt, ne? Mhm. Er hat für die ultrapositive Grunddarstellung äh, gesorgt, das war auch, war auch in Ordnung. Ich habe da auch nichts gegen gehabt, äh, aber es war schon so, dass äh, da ich, nicht Erik, der kann sich sehr wohl äußern, aber, aber der hat gedacht, er, er kommt jetzt in so einen Kreis von Avantgardisten. Da ist die ganz die wichtig genannte realistische Malerei, Tischwischen. Und äh, da hat er sich auch Von ganz getraut. wichtigen Zeitschriften und Portalen, ja. Nee, ähm, ja. das ist hier, Andreas, du hast jetzt, äh, die Tage gesagt, dass der äh, Stefan, also Stefan ist ja jetzt, ihr Weidel. wisst, ihr wisst ja. von welchem Stefan ich rede. Weidel, ne? Ja, ja. Muss man das jetzt für die Zuschauer dann auch noch reinschreiben? So, Blödsinn. Guerilla-Marketing, ne? Ähm, Guerilla -Marketing, ne? <lacht> wo, du, äh, wo du mir erzählt hast, die Story, wo da, äh, erzähl die mal gerade. Also, ja, ja, der, äh, in Zürich nicht, äh, gab es ja dieses äh, sagenhafte Treffen, aus, äh, also es gab drei Sachen gleichzeitig, das war auch hel heldenhaft äh, inszeniert, nicht, also es gab also Trialog mhm. plus äh, Tweet-Up plus No-Radio-Show. Und den Start machte die No-Radio-Show, wobei die No-Radio-Show sich also erstmal zerlegt hat. Und dann war aber, also, was jetzt worauf es jetzt hinauslaufen soll, ist, dass ein Nachmittagabend war in Slots aufgetaucht, aufgeteilt. Und ähm, Stefan hatte, ähm, hatte angefangen, da Leute für zu suchen, die jetzt im Umfang von Tweet-Up und äh, äh, Internetaktivitäten und das gleichzeitig, im Netz und dann hier und so weiter, nicht, und die das aber auch gewohnt waren, sich da äh, Leute ranzuholen, die das dann bestücken und hatte da aufgerufen. Und, und dann war aber so, dass er also tatsächlich eine äh, äh, Reihe äh, attraktive Leute, die er noch nicht mal angesprochen hatte, hatte er schon sozusagen als äh, Teilnehmer äh, gehostet. Nicht? Und. Äh, so, so dass nachher die auch froh waren, dass sie dabei sein durften. Also, Im Grunde hatte sich dann also da so ein Sog entwickelt. Und da, es war ja er hatte er war ja wirklich unglaublich rührig, wer da als da war. Sogar die Polizei von Zürich, ich war da, äh, weil die ein vorbildliches äh, Street äh, Working äh, Programm über, äh, über Internet äh, am Laufen haben, nicht? also ja. nicht. und wirklich. Äh, und, und Aber auch Mädchen, die äh, da über Mode und also es gab wirklich, jeder Slot war belegt ne und das hatte so einen Rand nachher gegeben. Ne? Und das war eben dadurch, dass er zunächst also mit äh, Fiktiven oder mit Halbfiktiven, wie auch immer, mhm. so wie ich das wahrgenommen habe, aber das, äh, ich fand das so äh, spannend dass man, also ich würde ja immer Angst, so eine moralische Scheu haben, aber habe ich seitdem nicht mehr. Nee. Also, <lacht> aber jetzt stell dir mal vor, stell dir mal vor, wir machen, also ich tue mich jetzt mal einfach zu euch zählen. Ja, sag ruhig wir. Äh, stell dir mal vor, wir machen <lacht> das, was ihr eben gesagt habt, mit dem Guest-Star, ne? Die Birgit mhm. muss mit ihrem Mann reden. Darf ich noch? Zehn Minuten bitte, Schatzi. <lacht> Komm bitte, Schatzi, 10 Minuten dann, dann, dann 15 Minuten. Bitte, 15 Minuten, dann komme ich. 15 schau. ist so, ein so Flugzeug-Ein-Livestream, so, bitte. Oh, komm es sofort, du hast mir was versprochen heute Abend. Das wäre, also, weil ich habe hab das ja, auch noch nicht sein. gesehen, aber... Den müssten wir einladen als Gueststar. Die Ehepartner. <lacht> <lacht> nee, <lacht> den, Stefan, den Stefan einladen als Gueststar. Ja, Guest sehr gerne, sehr gerne. Ja? Das wäre doch mal witzig. Genau, dann würden wir fragen: Und was hat das Ganze mit Watzlawick zu tun und dem Festival? Nee, Marketing, Guerilla-Marketing, Guerilla -Marketing, wie funktioniert das mit dem Internet? Der ist ja. Also ist ja, er ist ja nachweislich Internetguru. Ne? Nein, ist Medienphilosoph, Medienphilosoph. Das ist alles Mögliche. Der ist, you made Medienphilosoph. It. Ja. Also für mich ist ja weiter derjenige geblieben, der damals dieses Millionen-Ding äh, da, wie hieß das, wie, wie hieß das TV? So? 100 Millionen. Was? 100 Millionen. Nein, ne? Rebell TV. Rebell -TV. Eine, Rebell -TV. Milliarde. Ja, ja. Eine Milliarde Euro. Eigentlich macht der Rebell TV auf immer, neuen, auf immer neue Weise weiter mhm, und ja. äh, erweitert das über seine Kompetenzen, seine Neugier äh, nahezu maßlos. Aber schärft doch seine theoretische Grundlage dabei, das ist auch sehr spannend. Und ich finde, diese Videos äh, kann man nicht besser machen, diese ja, schweren, das ist, das ist ein Urgestein in diesem Bereich, also eindeutig. Ne? Der hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel. Da hat keiner von uns vier. Na, habe ich auch bisher immer nicht geholfen. <lacht> aber wenn du einen gerne schreiben, einen schreiben würdest, dann äh, wäre ich natürlich nicht. Mehr... Ich die, weiß noch nicht, was... ich. Birgit hat den besten Kontakt zu ihm. Kann ich aber fragen, genau. Birgit, du fragst ihn. Ja, das ist kein Problem. Ich ist das jetzt hier kunst Talk 15? Das hier ist jetzt Kunsttag 15. Dann würden ja. wir ihn zu Kunsttag 16 einladen. Genau. Ja, da müssen wir mal gucken. Der hat ja schon im äh, Twitter und auf YouTube hat er ja schon seine ganzen Planungen gestellt. Der hat ja jetzt äh, also so viel, habe ich sonst nicht gesehen, dass er schon im Voraus plant. Aber jetzt hat er schon viele Dates angekündigt. Da müssen wir einfach gucken, dass wir dazwischen rutschen. Aber ich würde ihn dann einfach fragen. Der brauchst du ja da nicht großartig vorzubereiten oder so. Also können wir, können wir aber auch gefasst sein, dass er eventuell also mit der großen kritischen oder widerspenstigen Harke einmal durchgeht ja, und ja, da äh, gibt das gibt mit Anarchikonferenzen Konferenz ja Kunst. nicht fällt. habe hat ja so auch gehört, Schon. mit Kunst, Dada ist das zu Ende. Genau. Entschuldigung, also wenn ich ja so ins Wort fand. So äh, Bühne war Fake und. was genau. ja, ja, ja. ja habe ich also. Ich habe ziemlich viel von dem. Nicht, also ja. da, da können wir auch nicht äh, mit, sondern wir müssen schon dann auch überlegen, wie wir da Was ist jetzt? angehen. Ne? Was ist jetzt. Ja. No. Aber das wird dann auch in Kunsttalk-Manier ähm, so offen halten. Also wir brauchen da keine Agenda zu schreiben, welche Fragen müssen wir denen stellen oder so. Nee, das passiert einfach. Aber ich glaube, er, er bereitet sich, glaube ich, auch vor. Es ist jetzt nicht so, dass er da seine so drauf los. Aber ist ich glaube, das, das macht er ja. denn um 19 Uhr noch was? Das ist zu so spät. Normalerweise macht er doch immer tagsüber. Ja, also ich kann auch tagsüber. Ich ich mit auch. Mal. Ja, ist, ja. Aber das müssen wir erstmal abklären. Okay. Er da. Ja. Also grundsätzlich nochmal ähm, zu dieser Idee: also wirklich eine Person einen ganzen Talk zu widmen, die finde ich gut. Ähm, und zwar weil eben dann dieses Gesamtkunstwerk von der Person äh, dann irgendwie sichtbar wird ne An also mir nicht, nicht leider Hä? zu verzweigt also geht gar nicht nee. <lacht> also aber speziell ja naja, ich meine auch jetzt nicht vollständig sondern ja. ich mhm. meine einfach äh, die Verzweigungen ja die Verflechtungen und das wird also in, auch Spezial, nennen, ne? Ja, spezial. Und es im Wechsel, das heißt also jetzt nicht jedes ja. Mal, sondern im Wechsel von äh, normal zu äh, genau. ja. Spezial. Also ich würde die Nummern aber durchgehen, ne? Ja. Also Kunsttalk, die Nummerierung geht weiter, nur hinter der Nummerierung gibt es dann auch ein Spezial und da ist dann jemand eingeladen. Genau. Und also auf den in ist again. dann der Fokus gelegt. Das heißt, es geht nicht darum, Andreas. Dass du uns unheimlich viel erzählst. Naja, kann ich, mache ich sowieso dauernd. Das finde ich, finde das auch, also ich würde das auch begrüßen. Ich finde das ganz interessant, dann kann man ja auch mal wirklich, also ich hätte da keine Hemmung ähm, und dann hätte ich ja auch wie einen Anlass. Künstler irgendwie anzusprechen und würde sagen, äh, guck mal da auf diesem YouTube-Kanal, da gibt es dieses Format. Könntest du dir ja. vorstellen, eine Stunde dazu zu kommen? Ich erkläre dir kurz, wir machen das ganz einfach mit Skype oder Zoom, wie auch immer. Und dann machen wir das und dann bereiten wir uns kurz vorher vor, in dieser, hier, hier dieser Vierer-Klicke, in unserer Quadrille, würden uns kurz vorbereiten und dann wird der kommen und dann würden wir dem halt Fragen stellen und, oder er wird erzählen einfach. Ja. Und wir müssten das auch nicht am Stück so machen und dann wieder zu den normalen zurückgehen, sondern wir können immer mal wieder ein Special machen. Genau. Ja, wie ja, machen wie sich ja. das einfach ergibt ja. auch. Ne? Genau. Ist so ein, wenn am Ende nur noch Specials gibt, ist ja auch scheißegal. Ja, ich würde ja ja auch gerne mal Jonathan Mese dazu einladen. Ja. Äh, super. Äh, Dirk Becker. Dirk Becker. Nee, Traue ja, ich mich nicht ran. Doch. Ähm, das, der ist ja, ist, er ist ja nicht Künstler in dem Sinne. Ja, aber der hat geschrieben, wozu Kunst? Mhm. Ja, das stimmt natürlich, da hast du recht. Mhm. Also, das wäre spannend. Ja, da hast also, du schon ja. schnell. Aber da müssen wir uns, uns erstmal so eine Basis, so eine Glaubwürdigkeits- und Relevanzbasis aufbauen. Und die ist, glaube ich, nicht an Zugriffszahlen zu messen, sondern ah, okay. schon wirklich auch an Substanz zu messen. Mhm. Ja, ja. Genau. Und dann Aber kann man immer zwischendurch was, was einbringen. Die Frage ist dann, dann, die ich mir noch stellt. Also es soll auf jeden Fall so sein, dass es dann tonusmäßig immer, man weiß genau in einem gewissen Abstand von zwei Wochen, an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit, oder gibt wäre das auch noch zu diskutieren, dass man das auch noch flexibel hält? Nein, nein, nein. Nee, nee. nee, nee. Ich glaube, das, das, ist unser, das ist unser, dieses mit dem zweiwöchentlich mit dem Dienstag, das ist cool. Und wenn jemand an diesem Dienstag nicht kann, dann kann er nicht. Aber dann, ja, genau. dann, die anderen, ja. dann machen die anderen, und wir sind ja jetzt ja. dann vier, und wenn ja. dann einer fehlt oder zwei fehlt, kann es trotzdem laufen. Ist also, kein Problem, genau. Das, ist kann kein so, Problem. das Format ja. kann so wie durchlaufen. Genau. Ja, mhm. das oh, ich auch. Also, so schreibt er hat gerade sein Zimmer Willen neu auf. Ähm, Warm, ganz schön, ich glaube, ich habe ein Informationsdefizit. Äh, Michael, also bist du denn entschlossen mitzumachen? Ja, ja hat ah. er gerade gedacht. Genau. Ja, okay. Ich habe auch so lauter, als also in einem so schrillen Ton gejubelt, dass man das schon wieder nicht mehr hören konnte. <lacht> <lacht> doch, wenn das so ist, also, also ich kenne ja euch und, und ich weiß, worum es geht, bin ja in der Materie drin. Ähm, doch, das wird mir schon Spaß machen. Mhm. Schön. Ja. Schön, sehr schön. Ja. Also ich aber muss allerdings jetzt einmal gleich um die Ecke und äh, meiner Tochter beim Fernsehen helfen, weil die will ein Krimi gucken, hat mich schon angemahnt, An der An der weil der sicherlich sehr spannend wird. Ja, da muss ein Händchen machen. halten. Ja, ja so ja. ungefähr, also ja. auf Abstand. Aber, ja. Ja. Ja. Also aber das ist doch, das ist das doch cool, jetzt cool, dass wir jetzt irgendwie noch zu, zu sowas gekommen sind. Also für mich ist es jetzt greifbar und klar und. Zufrieden bin ich und alles. Ja. Ich habe hab noch eine Frage, dass, von wegen weiterzuarbeiten. Das ist also, wie, wie, set, wie verändern wir das Setting, dass wir also keine Regeln brauchen, damit das auf dieses 4.0 hinausläuft, ne? sozusagen. Dass eben so die Sachen, wo wir gesagt haben, das fänden wir blöd, das ist aber auch irgendwie nicht gekommen. Aber und dann, ob, ob wir da in irgendeiner Form darauf achten, sollten, können, müssen, äh, was, was, also das fände ich noch mal interessant für mich zu da besprechen. Kann man, da kann man aber ja. auch aus der Corona-Krise jetzt lernen. Ne? Also wir lernen ja jetzt irgendwie, dass immer abends so im, im, im, im Fernsehen irgendwas proklamiert wird, tagsüber das Internet und so und so. Das heißt, die, die Leute haben schon ganz schnell festgestellt, wir haben keine Ahnung und das entwickelt sich. Und wir werden sehen, was morgen ist, was in zwei Wochen ist und so und so. Ja, ne? ja okay, dann so weiter. Ist auch gut. Ja, also, also ist auch sehr gut. Ja, ja ganz kurz, ich habe noch eine ähm, Frage, diese Mücke, das ist ja schrecklich. Ähm, wann wäre denn dann der erste Dienstag, wann wir das machen? Nach Ostern oder dann die Woche danach? Ich äh, mal eben, hier. Aber das jetzt ist ja ist jetzt schon Kunststock 15, ne? Ja, hat den dann hoch. Wird ja der auch bald. so hochgeladen? Oh, Ach, das ist ja nicht. aufgezeichnet. Ja klar, wir den aufgezeichnet. Ja, jetzt Habe ähm, ich, hab ich ja am Anfang gesagt. Habe ich nicht mitgekriegt. Also steht Aber da so also in der An An An <lacht> ist, ist, ist, An Ich habe da überhaupt nicht mitgekriegt. Jetzt gerecht. sag jetzt bloß nicht, du bist überstimmt. Drei gegen eins. Ja, ich merke das. das ist jetzt ja. kein Zurück mehr, das ist jetzt Kunst. Genau. Okay, gut. Ja, wir können ja dann untereinander irgendwie, also mir ist das wurscht. Aber ihr wollt das auf jeden Fall Dienstag, ne? Dienstag hat sich bisher als äh, bestens herausgestellt, genau. Ja, ich finde, also. Dienstag 19 Uhr, das war eine knackige Zeit ja, und dann haben wir es auch, das auch gut. fertig. Auch mit den, mit dem, mit den Sendefrequenzen gab es da nicht so viel, weil viele sind dann ja auch irgendwie am Abendbrot essen oder Vorbereitung ja. zur Dings. Auf jeden Fall war das Netz auch stabil. Ja, dann ja. gibt es auch noch zwei Sachen. Also erstmal war noch offen, so wie ich das gehört habe, ob man sich vorher eine halbe Stunde vorher noch trifft, ohne Aufzeichnung. Aha. Da hast du jetzt ein Informationsdefizit, das haben wir inzwischen abgehängt. Ja, das habe ich auch ja. dann mitgekriegt, aber ich weiß Ach, nicht, ob das jetzt okay. schon durchgedrungen ja. ist bei der Masse. Ich muss allerdings bei Dienstag, dem 14. noch äh, antesten, weil das ist genau mein Geburtstag, oh. ob das oh. äh, sozusagen... Das wäre ja. aber, wär aber auch ein Thema. Ne? <lacht> Thema ja. 14. April. Also Peschel. haben wir ja keine Gäste Andreas haben können. Peschka. Dein, dein Geburtstag. Genau, Deine das wäre doch ein super Versuch. Thema. Mal. Erzähl mal eine Stunde lang dein Lebenskunstwerk. Wäre super. Ey, mit, nee, mit 66, Der wird ja 66. Ja, ja Mann, du denkst, bist ein bisschen jünger als ich. Lange lange an ja, oh, hallo. Etwas, ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> 54. Ja, ich, ich kriege Rente. Ich sage nicht wie so viel. <lacht> Als ich den, den Bescheid las, wusste ich in Sekunden, ich bin Millionär. Ja, <lacht> ja. Fragt sie nur, in was? Und dann noch diese Erhöhungen, die da immer kommen, mein Gott. ja. ja okay, also Leute, irgendwann werde ich vielleicht betteln bei euch oder so, keine Ahnung. Nee, wir fangen auch also, von dir. Okay. Ja, Egal, jetzt muss ich meiner Scherchen. Tochter am Fernsehen ja. äh, assistieren. Also, ich, wir äh, halt untereinander irgendwie, aber. Ich ähm, freue mich, wir sind eine sowas von sprachgewandte, ineinander verknotete, äh, schnell lösbare Schleifenbindung, sonst was Gemeinschaft. Ich bin total fertig mit euch. So, tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. Tschüss. Was dann was sehen. Wir sehen. Ciao. tschüss. Tschüss.